Ja, einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrter Herr Vizepräsident Kramer, Herr Präsident Schmid, ähm, ja, sehr geehrte Damen und Herren, äh, ja, liebe Kolleginnen, Kolleginnen äh, und natürlich auch Ehemalige, wir haben ja doch einige Ehemalige hierbei. Ähm, wir freuen uns extrem, dass diese Veranstaltung so stattfinden kann, wie sie jetzt stattfindet. Ähm, das war ja nicht so ganz einfach, Wir haben unter Corona-Bedingungen sind wir halt unterwegs, aber äh, ich denke, das ist doch so ein Event, es ist ja heute der 100. Geburtstag auf genau den Tag von Lore Stolbing, Professor Lore Stolbing, ich möchte mal ganz kurz nochmal aufs Programm gehen, Es hat ja jeder vielleicht vor sich, hat auch jeder bekommen, ähm, wir werden zunächst eine, zwei Grußworte haben, einmal von unserem Vizepräsidenten, Herr Kramer, und dann von dem Präsident des äh, Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Herr Schmidt. Ähm, anschließend werden wir so eine kleine Session haben, wo wir so ein bisschen persönlicher auch werden. Äh, es soll ja eine fröhliche Veranstaltung sein und auch auf der einen Seite einen Rückblick geben, aber trotzdem ein bisschen mehr als das. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir zwei Weggefährten unter uns haben. Und zwar einmal Professor Fangmeier, Andreas Fangmeier, äh, er ist mittlerweile auch schon pensioniert, äh, war Professor in Hohenheim, ganz langer Weggefährte, von Lörich Sträubing, Er wird uns nachher berichten, und äh, einen ganz besonderen Dank an Ihren Neffen, Dr. Joost Hanecke. Ähm, ich glaube, ich darf es ruhig sagen, er war so irgendwie der Lieblingsneffe. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, Nein, naja, also was ich damit sagen will, er war also ganz eng mit ihr zusammen und wir freuen uns ganz besonders darauf, was er uns zu so berichten hat. Also lieber Joost, also wir sind wirklich gespannt, ohne ihn wird diese Veranstaltung, so wie wir sie jetzt geplant haben, und wie sie jetzt auch stattfinden würde, wäre so nicht möglich gewesen. weil Wir haben sehr viele Bilder, sehr viele Informationen von ihm bekommen, die hier natürlich auch entsprechend verarbeitet wurden. Und äh, zum Schluss haben wir noch eine Ausstellung, das hat jeder mitbekommen, äh, Dr. Anna-Katharina Wöpse, die hat sich da mit den Bildern und auch mit den Informationen wirklich intensivst auch beschäftigt und äh, ich denke, sie hat eine wunderbare Ausstellung konzipiert, die wir uns zum Schluss uns dann auch nochmal anschauen werden, Sie wird einen kleinen Vortrag halten, aber wir werden nachher zum Schluss auch nochmal die Gelegenheit haben, die Ausstellung im Foyer hinten kennenzulernen. Ja, in dem Sinne äh, wünsche ich uns äh, ein paar, ja, 1, anderthalb Stunden, die äh, wirklich das Lebenswerk äh, von Lörre Stäubing so ein bisschen widerspiegelt und äh, es darf auch ruhig mal zwischendurch ein bisschen gelacht werden, es muss nicht eine ganz strenge, Veranstaltungen hier werden, Festakt hört sich ja immer so ein bisschen formal an. Äh, soll es aber nicht sein. Und mit den Worten gebe ich jetzt zunächst erstmal an unseren Vizepräsidenten Kramer für das erste Grußwort. Liebe Organisationsteam, ich glaube, wir haben sehr viel geleistet auch, liebe Wegbegleiterinnen und Wegbegleiterinnen von Loris Stolvin. Als Vizepräsident für Forschung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, darf ich Sie hier sozusagen als Hausherr im Namen des Präsidenten und des gesamten Präsidiums der justus lübig universität in Gießen begrüßen. Ich bin Herr Müller und Team ausgesprochen dankbar für wegen zwei Dinge hier. Erstens glaube ich, dass eine Universität gut daran tut, seine Vergangenheit zu sehen. Tradition wir haben uns eben ausgetauscht, wird natürlich im Alter, wenn wir älter werden, immer wichtiger. Aber es ist wichtig, zu wissen, wo man herkommt und wie ein Fach so entstanden ist und welche Menschen da wirklich eine große Rolle gespielt haben. Und zweitens, ich glaube, jeder kann nachvollziehen, die Corona-Pandemie hat uns zu Kaffelblickern und home gemacht und wir als, ich bin Tierarzt, also, Sie als Pflanzenökologen und Pflanzenforschern sind es auch Natur, gehört dazu. Die Studierenden wollen sich die Hände dreckig machen und müssen das und sie müssen lernen und wir auch. Und davon her sind wir für Homeoffice eigentlich überhaupt nicht geeignet. Und deshalb bin ich froh, dass auch in dieser Zeit, wo gerade wieder auch eine Hochzeit der Corona-Pandemie, das überhaupt stattfindet. Ich danke Ihnen also für die Möglichkeit zu diesem Anlass, nämlich dem 100. Geburtstag eben der Jörg Stäubing etwas sagen zu dürfen. Ihr Name steht für uns seit über 50 Jahren für die Bedeutung der Pflanzenökologie nicht eben nur in Gießen, sondern weit darüber hinaus. Jörg Stäubing war Botschafterin, das kann man so sagen, das muss man so sagen, bis heute der Justus-Liebig-Universität und hat ihren Namen nach Deutschland, aber auch in die Welt getragen. Sie war die erste Professorin der Jörg also sie hat mit den Gendern angefangen überhaupt und zu einer Zeit, als dies in der Bundesrepublik insgesamt noch eine Seltenheit war. Ihre heutige Bedeutung resultiert nicht zuletzt auch daraus, dass sie wichtige Grundlagen in der ökologischen Forschung für den Umweltschutz und das Klima gelegt hat. Nur man hat es damals vielleicht anders genannt. Wenn man so will, war sie eine der ersten Forscherinnen, die sich systematisch mit Fragen des Klimawandels in Deutschland befasst hat. Ihre Arbeiten in Bezug auf die Erforschung der Zusammenhänge von Pflanzen, Boden und Luft waren wie wegweisend und Grundlage der heute international ausgerichteten Arbeit des Instituts für Pflanzenökologie. Ihren Werdegang, das werdet ihr viel besser beschreiben, die Wegbegleiter, die Nachfolger und Nachfolgerinnen, ich will nur sagen, was für uns oder als JLU außerdem wichtig ist. Sie hat zudem, sie wurde 1969 ja ordentliche Professorin und Direktorin des neu gegründeten Instituts für Pflanzenökologie an der Uni Gießen und hat sie das auch bis 1988 inne, also über zwei Jahrzehnte. Danach direkt bekam sie 1990 eine Honorarprofessorin, wurde sie Honorarprofessorin der Pädagogischen Universität in Shanghai und 1994. Außerdem außerordentliche Professorin an der Universität Australisch-Chile, zu der wir heute noch eben partnerschaftliche Beziehungen haben. Und darüber hinaus, und sicherlich absolut zu Recht, 1994 die Ehrendoktorwürde der Agraruniversität Göttingen in Ungarn. Für ihre eben herausragendes wissenschaftliches Wirken. Rückblickend ist sie eine der wichtigsten Wissenschaftlerinnen der JLU da sie die Pflanzenökologie hier etabliert und damit auch den Grundstein für die Biodiversitätsforschung an der JLU gelegt hat. Der von Loris Däubing etablierte Forschungsschwerpunkt Pflanzenökologie wurde eben immer weiterentwickelt. Und ich glaube, positiver kann man für einen Forscher und Forscherin eben nicht sprechen. Und auf dieser Basis entwickelte sich eben der Akzentbereich der JLU auch Biodiversität und globaler Wandel und, das Potenzial und der Potenzialbereich Bioressourcen mit dem Schwerpunkt Insekten. Über das jetzt erst 2021 gegründete Loris-Steubing-Institut brauche ich nichts zu sagen, das werden Sie sicherlich machen und da bin ich Ihnen sehr dankbar. Bin. Ich möchte mich also vor allem bei den Organisatoren und Organisatorinnen dieses Festaktes zur Eröffnung und der dazugehörigen Ausstellung natürlich auch herzlichen Dank, dass sie das so kreiert haben. Insbesondere natürlich bei Ihnen, Herr Müller, und seinem Team für sein unermüdliches und herausragendes Engagement, um das Andenken und das wissenschaftliche Erbe von Loris zu bewahren, ganz herzlich bedanken. Dieses Engagement zeigt, dass unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler viel an der JLU und, ihre und ihren Errungenschaften liegt, also dass eben erwähnte die Tradition eben wirklich weitergeht. Und ich freue mich, einen Teil dieser Geschichte heute gemeinsam mit Ihnen ehren zu können. Und ich darf abschließen nochmal, dass wir uns einen schönen Abend, ich denke, das wird es sein, mit vielen aufregenden Bildern auch, und ich denke, wollen Sie noch etwas einleiten oder soll ich den Herrn Schmied, gleich nach vorne? Ich noch einen. Ja, gut, dann also vielen herzlichen Dank und lassen Sie es uns genießen. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum Geburtstagsfest heute hier. Besonders natürlich Herrn Kramer, vielen Dank für die Einleitung und Herrn Müller für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Wir sind ja mit dem Institut für Pflanzenökologie seit Jahrzehnten auch verbunden über unsere gemeinsame. Klimaforschungsstation Linden hier, die wir ja seit weiß ich gar nicht, 30 Jahren gemeinsam betreiben, mit, äh, sehr erfolgreich betreiben. Ja, wir feiern Geburtstag, den 100. Geburtstag. Das ist eigentlich ein fröhlicher Anlass. Und äh, wir würden ihn auch gerne mit Lori Stöubing feiern. Sie, ist, äh, sie wissen, es, ist schon länger tot. Deswegen feiern wir den Geburtstag ohne sie. Aber es ist eine Gelegenheit, um zurückzublicken, zurückzublicken auf das Leben und Wirken. Von Lore Steubing und dabei ihre Verdienste und ihre Lebensleistung zu würdigen. Und da gibt es jetzt sicherlich berufenere Menschen als mich. Ich habe nämlich Lore Steubing persönlich nie kennengelernt zu ihren Lebzeiten. Insofern ist da sicher Herr Hanneke besser geeignet, ihr Neffe, der ja persönlich Kontakt hatte, sehr intensiv, oder auch Herr Professor Fangmeier, ein Wegbegleiter von Loris Steubing. Die werden uns sicher dann noch mehr zu ihr sagen können. Deswegen will ich mich auch da kurz fassen und dann meinen Schwerpunkt eigentlich auf das Lore-Steubing-Institut legen, was wir letztes Jahr gegründet haben und Ihnen das mal vorstellen und auch vorstellen, was wir mit diesem Lore-Steubing-Institut ähm, vorhaben. Wenn man allerdings den Lebenslauf und die fachlichen Verdienste von Lore-Steubing betrachtet, wird sehr rasch klar, dass Lore-Steubing sicherlich eine Frau war mit einer enormen Energie- und Schaffenskraft, die sich durch viele widrige Umstände durchgesetzt hat. Also wenn man mal ihren Lebenslauf betrachtet, eine Karriere in der DDR, die sie dann aufgegeben hat, hierher nach Gießen kam und von ganz vorne wieder angefangen hat und sich hier durchgekämpft hat als erste Professorin, als erste weibliche Professorin hier in Gießen, erkennt man, was sie für eine Energie haben, gehabt haben musste. Frau Professor Dr. Dr. H.C. Lore Steubing war eine bemerkenswerte, international bekannte, engagierte und geschätzte Persönlichkeit die viele Verdienste für die ökologische Forschung und den Umweltschutz erbracht hat. Ich möchte nur auf die Gründung der Gesellschaft für Ökologie hinweisen, 1970, das war sicher sehr wegweisend und vorausschauend. Das ist eine Gesellschaft, die den Vernetzungsgedanken zum Ziel hatte und zum Hauptzweck hatte. Und dieser Vernetzungsgedanke und Lore Däubings Verdienste für die ökologische Forschung waren für uns die Gründerinnen und Gründer des Loris steubing instituts der Anlass, gemeinsam Loris steubing als Namensgeberin des Instituts auszuwählen. Als Würdigung ihrer Verdienste trägt daher das Loris steubing institut deren Namen. Und ich bin stolz darauf, dass wir dieses Institut nach Loris steubing benennen durften. Anlässlich der heutigen Festveranstaltung zu Ehren von Loris steubing möchte ich Ihnen unser Lore-Steubing-Institut kurz vorstellen. Wie entstand das lore Stäubing institut Die Geschichte fing vor fünf Jahren an, als der Naturschutz bei mir in mein Haus integriert wurde. Das HLUG, das hatte noch kein N im Namen, wurde nämlich dort zusammen mit dem Naturschutz verschmolzen und der Name geändert, Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, hieß es ab dann. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, ich mit den Abteilungen, mit dem Abteilungsleiter der Naturschutzabteilung, und wir haben mal alle Forschungsgruppen, alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier in Hessen besucht, die sich mit Biodiversitätsforschung beschäftigen. Also ich bin da hier durch die Lande getingelt, durch alle bei allen Forschungsgruppen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern war ich. Und da wurde recht, recht, recht schnell klar, dass es den Bedarf und den Wunsch für eine engere Zusammenarbeit gibt, und da haben wir auch einige Workshops durchgeführt, was wir so gemeinsam machen könnten, und aus diesem Wunsch und aus diesen Workshops entwickelte sich der Gedanke, ein gemeinsames Institut zu entwickeln. Damals hieß es noch nicht Loris steubing institut der Gedanke kam erst später. Das HLNOG und alle Forschungseinrichtungen haben dann gemeinsam in enger Zusammenarbeit das Konzept und die Leitlinie des Instituts erarbeitet und ich will hervorheben, mit Initiator dieses Gedanken war Herr Mukatschi, der heute leider verhindert ist und er hat auch die Idee aufgebracht, dem Institut den Namen Loris Steubings zu geben. Am 14. Juli des vergangenen Jahres, also 2021, gründeten schließlich die Kooperationspartner das Loris däubing institut gemeinsam im Rahmen einer festlichen Eröffnungsveranstaltung, auch hier in Gießen, am Standort des HLNÖG in der Europastraße, dort haben wir eine Außenstelle. Und die beiden zuständigen Ministerinnen, Angela Dorn, Ministerin für Wissenschaft und Kunst und Priska Hinz, Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, haben gemeinsam mit uns das Loris däubing institut eröffnet und auch Ihre Unterstützung zugesagt, das will ich betonen. Und ich will auch eins sagen, in meiner langjährigen Erfahrung im öffentlichen Dienst, es ist selten, dass man zwei Ministerinnen an einen Termin zusammenbekommt. Doch was genau ist nun das Lore-Steubing-Institut? Das Lore-Steubing-Institut besteht jetzt aus circa 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und wenn Sie jetzt durch Hessen gehen und schauen, wo ist denn, wo sind die denn, wo arbeiten denn die gemeinsam, da werden Sie niemand finden weil das lore stäubing institut ist ein dezentraler Forschungsverbund. Ein Zusammenschluss der Universitäten Gießen, Darmstadt, Marburg, Kassel und Frankfurt, der Hochschule Geisenheim University, der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung sowie mein Haus, das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Und das ist in Deutschland einzigartig, es ist nämlich das allererste Mal, dass wir so einen dezentralen Forschungsverbund mit der Beteiligung einer Naturschutzfachbehörde gründen konnten. Was sind nun die Ziele des lore Steubing instituts Natürlich möchten wir Forschung betreiben, wir möchten wissenschaftliche Erkenntnisse zum Biodiversität und Naturschutz in Hessen gewinnen. Das Fokus liegt also auf Hessen. Wir möchten die Wissenschaftler mit den Praktikerinnen und Praktikern in Hessen zusammenbringen. Und wir möchten natürlich hier Synergien heben, durch diese Zusammenarbeit der verschiedenen Arbeitsgruppen, die sehr unterschiedliche Expertisen haben. Und wir möchten natürlich die Politik beraten, und das ist, das will ich auch sagen, auch der ausdrückliche Wunsch der Politik an uns, an das Loris Steubing institut Vorbereitungen zu treffen, um evidenzbasierte Entscheidungen zu ermöglichen. Und in einer Zeit, in der evidenzbasierte Entscheidungen nicht en sind, sondern Meinungen Fake News und irgendwelche Vorstellungen ist es, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen, dass wir hier gemeinsam Grundlagenarbeit machen, um hier Entscheidungshilfe für die Politik zu erarbeiten. Und dies alles machen wir, um den praktischen Natur- und Artenschutz in Hessen erfolgreich zu gestalten. Wie sieht nun die Zusammenarbeit aus? Ich hatte es gerade schon gesagt, wir möchten gemeinsam Forschungsverbünde entwickeln, gemeinsame Forschungsvorhaben der einzelnen Arbeitsgruppen initiieren. Wir möchten natürlich Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen auch durchführen für die Nachwuchswissenschaftlerinnen und, Nach und Wissenschaftler innerhalb des lore steubing instituts Es gibt eine gemeinsame Promotionsplattform für alle Nachwuchs Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und wir möchten natürlich, dass alles, was wir arbeiten, nicht für uns behalten, sondern auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Also wir werden auch die Erkenntnisse aufbereiten, sodass wir alle Bürgerinnen und Bürger des Landes Hessen, diese Erkenntnisse zugänglich sind. Und das ist natürlich ein Thema, was vor allem den ehrenamtlichen Naturschutz betrifft, der hier ein sehr starkes Gewicht hat, nicht nur bei uns in Hessen, sondern in der ganzen Bundesrepublik, das ist ein ganz wichtiger Faktor, der ehrenamtlichen Naturschutz auch dort sollten die Erkenntnisse des Lohr-Steubing-Instituts ankommen und verarbeitet werden, genauso wie bei dem amtlichen Naturschutz. Ja, die Themenfelder, die wir ins Auge gefasst haben, können Sie sich wahrscheinlich alle vorstellen, wenn ich Sie jetzt bitten würde, mal die wichtigsten Themenfelder im Bereich Biodiversität und Naturschutzforschung mir zu nennen, wird man darauf kommen, dass natürlich das Insektensterben, das ein Thema, ganz klar, was uns beschäftigt, es beschäftigt uns die Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität, das Monitoring und Management von Tier- und Pflanzenarten. Da gibt es so ein paar Konfliktarten, die aus meiner Sicht gar keine Konfliktart sind, aber die natürlich gesellschaftlich sehr umstritten sind. Ich will nur den Wolf nennen. Wir haben sechs Territorien im Moment in Hessen und seit über einem, fast einem Jahr kein Nutztierriss mehr, aber es wird natürlich sehr stark in der Gesellschaft diskutiert. Auch hierfür wollen wir Forschungsarbeit leisten, und natürlich innovative Methoden für das Umwelt- und Naturschutzmonitoring wollen wir mit entwickeln. Ich möchte da nur Satellitenfernerkundungen nennen. Das sind Themen, die wahrscheinlich ja einiges verändern werden in der Forschungslandschaft hier und auch in der Anwendung des Naturschutzarbeit in Hessen. Im Vordergrund des loris Steubing instituts steht allerdings der Vernetzungsgedanke zwischen ökologischem Fachwissen aus der Wissenschaft und der hessischen Naturschutzpraxis. Und damit agieren wir jetzt sicherlich im Sinne von Loris Steubing. Wir werden im Loris Steubing Institut gemeinsam daran arbeiten, neue Fragestellungen der ökologischen Forschung aufzugreifen und auch den Vernetzungsgedanken umzusetzen. Ja, meine Damen und Herren, mir ist es sehr wohl bewusst, Loris Steubing hinterlässt große Fußstapfen. Und wir werden im Loris Steubing Institut mit unserer Arbeit versuchen, der Namensgeberin des Instituts, nämlich Loris Steubing, uns würdig zu weisen und ihr auch gerecht zu werden. Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank. Ja, also, als zweiter Nachfolger von Lore Stäubing, ähm, ich wurde berufen 2009, äh, 2010 kam sie auf mich zu, kleine Anekdote jetzt, und äh, es war ganz interessant, sagt, ja, also, sie war ja damals schon Ende 80, ja, ähm, wo sie dann sagte, ja, sie würde ganz gerne mal mit einer kleinen Gruppe von äh, Pflanzenökologinnen kommen und dann haben wir eine kleine Führung gemacht und man merkte genau das, was wir eben auch schon gehört haben. Also diese Energie, die selbst im hohen Alter noch vorhanden war von Lörre Stäubing. Und äh, wir hoffen, dass natürlich, dass wir das so ein bisschen jetzt auch in den kommenden Vorträgen äh, kurzweilig im Prinzip auch rüberbringen können, was sie für eine Person war, wie sie gearbeitet hat. Ähm, Zunächst möchten wir aber mal so einen kleinen Rückblick geben, und zwar, wir können die löre stäubing nicht verstehen, ohne vielleicht mal so einen kleinen Schritt ans Anfang des 19. Jahrhunderts zu machen. Ähm, alles sind wir vertraut mit Alexander von Humboldt, er war mehr oder weniger der Wegbereiter für die moderne Ökologie. Er war eigentlich ein Ökologe, obwohl das, der Begriff als solches noch nicht vorhanden war. Bei ihm ging es darum, alles mit allem zu vernetzen. Also Vernetzung haben wir eben schon gehört, Vernetzungsgedanke derjenige, der nachher den Begriff Ökologie definiert hat, das war Ernst Haeckel im Jahr 1866. Okay, und jetzt kommen wir zu Lorenz-Steubing. Hier so eins der ersten Bilder, äh, Joost, du wirst dir nachher auch noch ein paar Sachen zeigen, äh, aus dem Jahr 1930, klar geboren ist er am 1. 2. 1922. der Vater ein Jurist, die Mutter eine Lehrerin, und äh, in Hamm geboren aber der Vater hatte verschiedene Stationen, sie gingen dann zunächst nach Kassel, das war übrigens ein Bild, glaube ich, aus Kassel hier, und 1934 wurde der Vater berufen äh, nach Berlin ans Reichskammergericht. Und ähm, dort ist er dann eben auch in Berlin in die Schule gegangen, das war ein Bild von der Schule, das einzige, was ich gefunden habe, die Camisso-Schule in Berlin-Schöneberg, eine reine Mädchenschule offenbar. Und äh, ich sage das deswegen, weil dort der Erdkundelehrer letztendlich in der unterprima sie für Biologie begeistert hat. Es muss wohl so gewesen sein, Die Erdkundelehrer hatte irgendwas erzählt von Biologie und wie toll das ist, und offenbar muss es tatsächlich so gewesen sein, dass sie nach Hause gegangen ist, und hat gesagt, ich werde Biologin. Aber ich werde nicht nur irgendeine Biologin, nein, ich werde eine Forscherin. Und das hat sie offenbar schon so klar und deutlich, selbst in der Unterprima gesagt, das glaube ich die 12. Klasse, ja, Unterprima. 1939 hat sie dann die Schule abgeschlossen mit dem Abitur. Sie hat anschließend dann einen Arbeitsdienst geleistet, das war offenbar üblich in der damaligen Zeit, bevor sie das Biologiestudium beginnen konnte an der Humboldt-Universität in Berlin. Und klar, das war jetzt Kriegszeit. Ja, 1940, 1944, in der Zeit hat sie dann Biologie studiert. Sie hatte am Ende sogar schon eine Möglichkeit, eine Promotion zu machen, im Pflanzenphysiologie-Institut bei Kurt Noack. Das Problem war allerdings, mittlerweile war offenbar das, das Haus, wo sie gewohnt haben, halb zerbombt, also es, es wurde immer schwieriger. Und da erinnerte man sich offenbar daran, Sie müssen das wahrscheinlich nachher noch ein bisschen erzählen, der Vater kam ursprünglich aus Greifswald. Und man erinnert sich daran, dort in Greifswald gibt es ja durchaus eine bedeutende Universität und sie ist dann... An die ernst moritz arndt universität in Greifswald gewechselt. Und zwar unter der Arbeitsgruppe von Erich Leik. Erich Leik, der hatte so gegen Ende der 1920er Jahre schon eine Abteilung Pflanzenökologie aufgebaut. Und ab 1930 hat er tatsächlich vorangetrieben, ein Institut für Pflanzenökologie zu etablieren. Letztendlich richtig geschafft hat er es offenbar dann letztendlich dann doch nicht, aber was er gemacht hat, er hat auf der Insel Hittensee, das kennen wir alle so als Urlaubsinsel, so ein bisschen, ne, hat er eine biologische Forschungsstation aufgebaut. Das ist so, so ein bisschen so das, was er tatsächlich in der Zeit eben auch geleistet hat. Und ähm, Stolping ist dann nach Hittensee gegangen und hat dort promoviert. Ähm, Hittensee kennen wir hier von Dornbusch, das ist dieser, dieser Leuchtturm, den, der kommt, glaube ich, jeden Abend am Fernsehen, wenn sie die Wettervorhersage ist. Ne? Ich glaube, das ist der, der Leuchtturm. Hier so ein kleiner Einblick von der Landschaft, relativ aktuelle Bilder von 1921, wir sind dort mit einer kleinen Exkursion hingefahren, einfach auch mal zu gucken, wo kommt sie her, wo ist sie gewesen, hier so die Vegetation, deswegen, weil sie natürlich in der Biodiversität damals auch gearbeitet hat und sie konnte dann im Jahr 1947, man bedenke hier, es war Kriegszeit gewesen, und sie hat es aber trotzdem geschafft, im Alter von 25 Jahren hier zu promovieren. Ja? Und zwar sehen wir das über die Sandstrandpflanzen, die Ökologie der Sandstrandpflanzen unter besonderer Berücksichtigung der Wurzelsysteme, ähm, konnte sie da eben promovieren. Hier auf der rechten Seite sehen wir noch das Doktorandenhaus, wo sie mit Sicherheit auch gewesen ist und äh, dort auch entsprechende Arbeiten durchgeführt hat. Ähm, Im Anschluss ist sie zunächst dort noch geblieben als Assistentin. Das ist so der Uni-Ausweis aus der damaligen Zeit. Und sie hat sich dort auch mit äh, ja, weitergehenden ja, pflanzenökologischen Fragestellungen dann beschäftigt. Es ging um Windschutz zum Beispiel. die Insel ist ja doch sehr windanfällig. Und ähm, jetzt einfach nur mal so ein bisschen: Wir hatten ja eben, ich hatte eben gesagt, Ökologie wurde beschrieben 1866 ja, als äh, Definition. Was hat man denn damals noch von Ökologie gedacht? Ganz interessant, kleiner Einschub hier, Wolfgang Tischler, einer der bekanntesten Ökologen von der Uni Kiel, der hat das Buch geschrieben, ein Zeitbild vom Werden der Ökologie, und dort schreibt er interessanterweise, als meine Tochter zehn Jahre vorher, also wir schreiben das Jahr 1960 ungefähr, von ihrer Lehrerin gefragt wurde, welchen Beruf ihr Vater ausübe, sagte er, er ist Ökologe. Daraufhin die Lehrerin, da musst du dich verhört haben. So etwas gibt es nicht. Ja, also wir reden hier von 100 Jahren, war eigentlich Ökologie als Begriff schon bekannt. Aber offenbar war das noch nicht ganz durchgedrungen. Ähnliche Dinge haben wir heutzutage übrigens auch, dass so einige Dinge immer noch nicht ganz durchgedrungen sind, aber das ist ein anderes Thema. Sie ist dann im Jahr 1952 mit ihren Arbeiten, die sie schon in Hittensee angefangen hat, gewechselt auf die Pädagogische Hochschule in Potsdam, sagen Sie. hier sehen wir so ein Bild von ihrer Arbeitsgruppe, das war unter Wolfgang Müller-Stoll, der übrigens auch 1933 mal in Gießen gelebt hat, also er hatte hier eine Anstellung. Das haben wir, habe ich so ein bisschen in dem Rahmen dann eben auch feststellen können. Hier einfach mal so ein paar kleinere Impressionen, das wurden natürlich Gewächshausversuche gemacht in der Zeit, es wurden Freilandversuche gemacht, es ging ja um diese Windschutzproblematik und äh, sie konnte dann Ende 1952 tatsächlich auch schon habilitieren, also Alter 30 Jahre habilitieren, äh, mit allen Problemen, die ja in der Zwischenzeit vorhanden waren, mit Krieg, Nachkriegszeit und so weiter. Das war ja jetzt hier in Ostdeutschland. Und äh, sie wurde dann relativ schnell im Jahr darauf auch als, äh, bekam sie eine Dozentur ähm, für Pflanzenökologie und Geobotanik. Und gleichzeitig auch einen Lehrauftrag an der Humboldt-Universität für Pflanzenphysiologie. Also sie war relativ rührig, sie war eine aufstrebende Forscherin, äh, hatte offenbar wirklich einen Erfolg und äh, das wurde dann gekrönt mit dem Jahr 1957, als sie eine Professur bekam in Geobotanik und Pflanzen kann man hier, glaube ich, noch erkennen, allgemeine Botanik und Geobotanik an der mathematisch und naturwissenschaftlichen Fakultät der Pädagogischen Hochschule in Potsdam. Man sollte meinen, naja gut, der Lebensweg, der ging steil bergauf ähm, und äh, weit gefehlt. Wir sehen hier, ich will mal das Datum hier kurz erwähnen, 16. Januar 1957 wurde sie als Professorin berufen, hier, und den Monat drauf befand sie sich in Gießen. Was war geschehen? Sie war offenbar geflohen ähm, von Potsdam nach Gießen, ich will da gar nicht so viel mehr zu sagen, du wirst wahrscheinlich da noch ein paar Sachen zu sagen, ähm, und äh, da können wir hier auch so schon sehen, ähm, ich war im Februar 1924 von Berlin nach Frankfurt fliegend und per Zug in Gießen gelandet, äh, ohne dass ich äh, wissen konnte, dass, diese Stadt, dass ich in dieser Stadt hängen bleiben würde. Sie ist also hier im Prinzip geflohen. Was war passiert? Ähm, fünf Jahre vorher, weshalb ist sie gerade nach Gießen gegangen, fünf Jahre vorher ähm, hatte sie einen gewissen Dr. Kreuz kennengelernt bei einer Tagung in Hohenheim. Also, Andreas, Hohenheim. Ähm, und der hatte ihr dann gesagt, naja, falls sie mal irgendwann eine Anstellung in Westdeutschland haben möchte, dann solle sie sich doch vertrauensvoll an ihn wenden. Und das hat sie genau getan. Sie ist nach Gießen gekommen, der erste Gang, der war nicht ins Auffanglager hier, sondern er war mehr oder weniger direkt zu der Außenstelle der, des Deutschen Wetterdienstes, wo sie dann auch relativ schnell eine Assistenzstelle äh, bekam, also ein deutlicher Rückschritt von dem, was sie ja vorher gemacht hat, mit Professur und so weiter, und ähm, hat dort erst mal begonnen. Also es muss schon gravierende Dinge vorgefallen sein, ähm, die wir alle nicht im Detail so alle wissen. Aber vielleicht kannst du uns ja nachher so ein paar Dinge da noch zu sagen. Ähm, offenbar war es aber tatsächlich so, dass sie relativ schnell als eine bedeutende Wissenschaftlerin erkannt wurde und äh, sie bekam relativ schnell auch einen Lehrauftrag für Botanik und äh, Ökologie. Ein Jahr darauf äh, hat sie sich umhabilitiert, also es ging Schlag auf Schlag hier, hier sehen wir die Antrittsvorlesung über Wasser- und Nährstoffaufnahme durch Blätter. Und jetzt, äh, Herr Kramer, der entscheidende Punkt für die Universität Gießen kommt nämlich jetzt, äh, das nächste Jahr, 1959, wurde sie außerplanmäßiger Professor, also das hat man damals noch nicht gegendert. Ja? Ähm, und wir sehen hier an, dem, an, an der äh, kleine Sache in der Giesener Anzeiger, junge Frau im Professorentalar, erste weibliche Professorin der Justus Liebig Universität. Und sie sagt jetzt hier unten, das habe ich ein bisschen rot markiert, ähm, dass das offenbar hier in Westdeutschland gar nicht üblich war. Da waren also, das war nur eine reine Männerdomäne. Äh, offenbar war das eher üblich, dass in Mitteldeutschland, also ich denke, sie meint damit die DDR, ja, dass es da wesentlich mehr weibliche... Professorinnen, also Prof Professoren im Prinzip dann auch im Lehrkörper schon gaben. Ähm, hier in Gießen war sie in dem Botanikinstitut äh, von Dietrich von Denver. Ähm, ganz bedeutende Persönlichkeit hier in Gießen, das war das Botanikinstitut 1 und er hat sich gleich am Anfang für sie eingesetzt und gesagt, naja gut, wir müssen hier vielleicht eine Botanik 2 äh, etablieren und zwar mit dem Schwerpunkt Pflanzenökologie. Er hat angefangen 1961 Briefe zu schreiben, so das, was man heutzutage macht, wenn man dem, von dem Vizepräsidenten was haben will. Es wurde mit Nachdruck dann 1962, 1963 weitere Briefe geschrieben, keine Reaktion. Bis dann, dass er 1966 kam und sie hatte einen Ruf an die ETH Zürich, an die renommierte, an den renommierten Lehrstuhl für Geobotanik erhalten. Ja, und dann überschlugen sich die Wellen. Dann war natürlich klar, das ist eine herausragende Wissenschaftlerin und die wollen wir behalten. Und dann gab es auch tatsächlich einen Antrag von der Universität äh, ans Kultusministerium und darin wird eben auch nochmal deutlich gemacht, naja, es ist ein renommierter Lehrstuhl, der ETH Zürich, äh, wir sollten sie auf jeden Fall hier behalten, wir haben die Möglichkeit, hier sogar den ersten Lehrstuhl für Pflanzenökologie in Deutschland einzurichten, und es ist eindeutig die bestqualifizierte Persönlichkeit, die wir für gewinnen können. Ähm, man sollte meinen, dass wer mit Vorlocken und mit, Flehen, mit, mit wehenden Fahnen aufgenommen worden vom, von, äh, von der hessischen Regierung, weit gefehlt, weil der Finanzminister Oswald, ähm, der hat einfach gesagt, nein, machen wir nicht, wir haben kein Geld dafür. Es wurde hier sogar schon deutlich gemacht, wo können wir das Geld herbekommen. Man wollte zunächst erstmal Gelder von einem Biochemielehrstuhl abzweigen, dass man das etablieren konnte. Nein, sollte nicht passieren. Und äh, ja, vielleicht hätte man sich heute damit zufrieden gegeben, allerdings nicht bei Denver. Denver war tatsächlich eine Koryphäe auf dem Gebiet, der sich damit nicht zufrieden gegeben hat, Zunächst hat man versucht, sie hier zu halten mit einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. Das sehen wir hier auf der linken Seite. Das war natürlich von Denver nicht genug. Und dann kam es tatsächlich zu einem Eklat. Es war, wurde ein öffentlicher Streit um diesen Lehrstuhl ausgetragen. Wenn wir uns jetzt mal genau anschauen, welche Jahreszahl hier überall erscheint, da ist das Jahr 1968. Das war gerade zu der Zeit, also sowieso die Hochschulpolitik naja, so gewisse Wege gegangen war und es war sehr viel im Umbruch zu dem Zeitpunkt eben auch. Ähm, es waren natürlich auch bestimmte Punkte, die wollte man gern behalten, von den alten Ordinarien, die alle abgeschafft werden sollten und so weiter. Ähm, der Schütte, der Kultusminister Schütte, der hatte da andere Ideen. Äh, es gab, tatsächlich kam es zum Streit ähm, und es wurde wirklich angefochten. Das ging hoch bis zum Ministerpräsidenten Zinn, es musste eine Entscheidung getroffen werden und die Entscheidung wurde zugunsten des Lehrstuhls für Pflanzenökologie getroffen. Siehe da, es funktioniert. Man darf auch mal einen Streit ausfechten. Ähm, das war jetzt ein Brief, der kam Ende 1968 hier in Gießen an, das beabsichtigt wurde, diesen Lehrstuhl tatsächlich im folgenden Jahr einzurichten. Und äh, das sehen wir dann hier, am 20. Juni 1969 wurde sie als ordentliche Professorin berufen, auf den Lehrstuhl der Botanik 2 beziehungsweise der Pflanzenökologie. Naja, hier sehen wir noch so ein bisschen, wie die Ausstattung des Lehrstuhls aussah. Äh, der Kramers hat sich nicht viel geändert, wie man sieht. Ja? <lacht> ähm, und das Interessante ist, sie konnte da jetzt allmählich beginnen. Ja? Sie bekam auch Gelder, die hat sie auch dann gleich eingesetzt, äh, um zum Beispiel am Schiffenberger Wald das sogenannte Ökozentrum aufzubauen. Das ist unsere unser Feldlabor. Es wurde in Eigeninitiative alle Studenten hier, die mussten im Prinzip mithelfen, Doktoranden, die mussten die Schaufel schwingen. Hier ganz auf der anderen Seite sehen wir die Waldarbeiter, die erstmal roden mussten. Also alle waren irgendwo involviert, um dieses Ökozentrum tatsächlich aufzubauen, damit die Forschung beginnen konnte. Und wir sehen das jetzt hier. Es war natürlich nicht nur Forschung, es wurde auch hier und da schon mal gefeiert. Mir wird heutzutage noch gesagt: naja, die Feierei, die ist ein bisschen nachgelassen, man müsste mal mehr feiern, so wie in den 70er Jahren. Ja? Vielleicht erinnert man sich auch nur an die Feiern, ich weiß es nicht. Wie auch immer, man sieht das hier, das ist ein Bild auch von dem Ökozentrum am Fischenberger Wald, gehört immer noch zu uns, zum Institut, muss ich dazu sagen, und wir haben auch noch gewisse Pläne damit. Dann kam es dann zur Einweihung im März 72. hier, alle diejenigen, die die Unterschrift geleistet haben, ich weiß nicht, ob der eine oder andere hier unter uns ist, der seine Unterschrift hier vielleicht sogar wiedererkennt, äh, vielleicht der eine oder andere, wie auch immer, auf jeden Fall, es wurde feucht-fröhlich im Prinzip begonnen und äh, ja, es wurde dann im Prinzip auch die Forschung angetrieben und das sehen wir hier an dem Bild, das ist eigentlich ein wunderschönes Bild von ihr, die auch so ein bisschen die Ausstrahlung von ihr deutlich macht. Ähm, auch so diese Energie und so weiter, die mit ihr tatsächlich verbunden war. Ja. Es stellte sich auch relativ schnell ein, dass Promotionen fertig wurden, hier 1971, Promotion von Hans-Jürgen Jäger, er war nachher der Nachfolger von ihr. Und hier auf der anderen Seite Ulrich Kirschbaum, wunderbar eben auch diese Party-Time, die natürlich dann auch wiederum da war, 70 er jahresstil es konnte nicht schöner sein, ja. Das sieht man auch hier mit den entsprechenden Getränken und so, das passt alles wunderbar zusammen, ja, was man damals eben dann hatte. Ähm, es gab dann auch, ich komme ganz kurz auf die Forschung zu sprechen, Andreas, aber ich überlasse das dann gleich dir. Ähm, ich habe es einfach mal das stinkende Ökozentrum überschrieben. Äh, es gab so eine Art Poesiealbum. Also da haben die Studenten auch verschiedene Dinge eingetragen und ein Student hat diesen Eintrag hier gemacht, das Feldlabor. Oder vergangene Romantik einer modernen Arbeitswelt. Und da wird dann hier drin geschrieben, das Erste, was ich bemerkte, war, draußen roch es nach faulen Eiern. Es war keine Farm, die bestreikt wurde, offenbar wurden Farmen bestreikt, sondern das H2S meiner Träume. Ja, also wir hatten es mit Umweltproblemen in den 70er Jahren zu tun, die wir heute nicht mehr kennen. Die Schwefelverbindungen in der Atmosphäre, die hatten so stark zugenommen, dass was mit saurem Regen zu tun hatte, das wurde dann mit diesen Glocken teilweise untersucht, äh, eben am Feldlabor, es wurde Gemüse untersucht, man sieht hier auch schon Forschungen für den Umweltschutz, also es geht so ein bisschen auch in die Richtung, wie wir es halt heute machen, also aktuelle pflanzenökologische Forschung, die im Prinzip genau diese Probleme aufgreift, die damals da waren. Ja. Und äh, hier sehen wir, Uni-Forschungsprojekt über den sauren Regen, das zeige ich, ich deswegen, weil dieser junge Mann hier, den wir hier sehen, der wird uns dann gleich noch ein paar Dinge erklären, das ist nämlich äh, der Andreas Fangmeier, der hier zu meiner Linken hier vorne sitzt. Ähm, ja, hier einmal ein Bild aus dieser Zeit, wo man einfach auch nochmal sehen kann, ich habe es einfach in Action genannt, ja? auf der einen Seite ist es die Forscherin, die so richtig rüberkommt, richtig so aktiv rüberkommt, auf der anderen Seite aber auch die Lehrerin, die immer so eine gewisse Schar von Studenten um sich geschart hatte und auch wirklich sehr gute Lehre offenbar machte und so, dass Leute wirklich gerne ihr zugehört haben. Also wirklich aktiv auf allen möglichen Bereichen eben auch. Ja. Daneben hat sie natürlich auch die Vernetzung in verschiedene Länder vorangetrieben. Hier nur mal als ein Beispiel die Zentralafrikanische Republik, wo sie eben auch Forschungsprojekte durchgeführt hat, aber da gab es eine ganze Reihe von anderen Forschungsprojekten, allen voran Schiele, habe ich ja eben schon erwähnt, zeige ich gleich noch ein Bild zu, und sie hat diese globale Vernetzung der Ökologie, hat sie damals schon vorangetrieben, und das kann man ihr gar nicht hoch genug anrechnen. Wo sie besonders stolz drauf war, das war dieser Umweltschutzpreis 1982, den gibt es ja immer noch, und sie hatte ja zehn Jahre vorher, das haben wir eben schon gehört, die gfö begründet und äh, da war ja auch schon so ein bisschen so dieser Gedanke, wir müssen im Prinzip das weiterdenken. Es kann, die Forschung kann nicht im stillen Kämmerlein passieren, sondern es muss weitergehen, auch in die Öffentlichkeit hineingehen und genau das sehen wir hier letztendlich auch. Wenn wir uns den einen Satz hier mal rauspicken, das Wirken von Frau, Professor Steubing ist Beispiel und Vorbild, Wissen und Können des Einzelnen erfolgreich in den Dienst des Gemeinwohls zu stellen. Ich denke, das kann man nicht besser... Reisen, was die Bedeutung von ihr war, wie sie auch Forschung verstanden hat. Ähm, tatsächlich auch ganz praktisch mit Umsetzung ähm, in, ja, für die Allgemeinheit letztendlich auch. Ähm, ja, hier ein Bild, wir neigen uns schon zum Ende ihrer äh, beruflichen Laufbahn, 65. Geburtstag, das war dann 1987, im Jahr drauf wurde sie dann emeritiert, hier ist so eine kleine Institutsfeier, die überschrieben wird mit 100 Jahre Pflanzenökologie, sie war 30 Jahre in der Pflanzenökologie und die verschiedenen Mitarbeiter, die darunter erwähnt werden, die hatten auch jeweils 30, 10 und 10 Jahre und so weiter, also zusammen hatte man wieder 100 Jahre, passt ganz gut zum heutigen Jubiläum, 100, 100, passt ganz gut, da finden sich vielleicht auch wieder einige wieder, die hier im Saal sitzen, ich sehe da so ein paar Leute die nicken, wo man sich da vielleicht drin wiederfinden kann, ja? Also, positiv. Also wir haben ein paar ehemalige dabei, die sich damals hier verewigt haben. Ja, es wurde dann das Jahr drauf ähm, eine Emeritierungsfeier durchgeführt, die fallen ja heutzutage weg, weil man nicht mehr emeritiert wird, aber damals gab es das noch. Ähm, das war dann auch im Hauptgebäude, wurde das, fand das eben statt. Und da wurde eben auch nochmal betont, in Sachen Ökologie und Umweltschutz, hat sie einfach einen Weltruf äh, für die Universität geschaffen. Und äh, genau das ist ja auch das, was wir so ein Stück weit weitertragen wollen, mit der aktuellen Forschung, aber auch mit dem, was dann danach kommen soll. Ähm, hier mal so ein Bild nach ihrer Emeritierung, sie war auf keinen Fall arbeitslos, sie fing dann so richtig wieder an mit verschiedenen Forschungen, in Chile war sie besonders gerne, sie hatte dort äh, wirkliche Freunde auch gefunden, ähm, aber sie wurde darüber hinaus natürlich auch mehrfach geehrt, sie hat mehr oder weniger die Justus-Liebig-Universität in die Welt getragen. Ja? Das, was wir eben schon gehört haben, das sind so die Urkunden hier aus Shanghai, Gödelö, 50 Jahre Promotion in Greifswald, sie hat auch zum Beispiel den japanischen Kaiser getroffen, verschiedene andere Leute, Dalai Lama und so weiter, also du gehst da glaube ich auch noch drauf ein. Ne? Also sie war wirklich eine Persönlichkeit der Universität Gießen, die wirklich auch nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch darüber hinaus tatsächlich eine, eine Weltbedeutung hatte. Und das ist ja auch das, was wir heute so ein bisschen ehren wollen. Also, ich komme jetzt auch so ein bisschen so zum Schluss, was wir tatsächlich sagen können, ist, dass sie Maßstäbe gesetzt hat. Maßstäbe für die heutigen Forscher, für die heutige Forschung, die wir eben auch weiter treiben und wo ja auch die Universität Gießen im Prinzip weiter daran arbeitet. Ja, auf der einen Seite ist es die Klimafolgenforschung und dazu muss man tatsächlich sagen, hat ja der Herr Schmid eben auch schon erwähnt, ihr Nachfolger hat wieder genau das gemacht, was sie eben auch gemacht hat. Herr Jäger hat 1989, als das mit dem Klimafolgenforschung wirklich akut wurde, es wurde IPCC, wurde im Prinzip begründet, dass in der, also diese Vereinten Nationen-Sache für Climate Change, und er hat wirklich aktuelle Forschung wieder aufgegriffen, die zu dem Zeitpunkt aktuell war und die immer noch aktuell ist. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile haben wir ein Klimafolgen-Forschungs-Großprojekt am Laufen, was weltweit einzigartig ist, in der Länge, wie es bisher äh, funktioniert hat. Und ich glaube, da kann die Universität durchaus stolz drauf sein, weil letztendlich fußt es auch wiederum in dem, wie der Spirit von Loris Stäubing das weitergetragen hat. Ja, wir haben auch heute ein Netzwerk globaler Zusammenarbeit, Herr Schmid hat auch schon ein bisschen darauf abgehoben, das geht also von Europa, von Dublin bis hin nach China, Neuseeland, also in sämtliche Regionen der Erde haben wir eine ganz enge Vernetzung, im Zentrum hier die Vereinten Nationen auch, mit der FAO und der IAEA, wo wir jetzt auch ganz konkret Pläne haben, wie wir da im Prinzip auch eine stärkere Vernetzung umsetzen können. Also es geht alles im Sinne von Löhre-Stäubing letztendlich auch weiter. Ähm, es ist vor allen Dingen eine gewisse Kohärenz, die eben da auch da sein sollte. Wir haben ja eben gesagt, wenn man älter wird, erinnert man sich so ein bisschen mehr auch so an die Geschichte. Und äh, das Bild habe ich eben schon mal gezeigt. Ökozentrum 1969. Äh, das aktuelle Bild ist das. Ähm, man achte darauf, dass die Fenster und die Bank noch genauso sind wie vor über 50 Jahren. Ja, ähm, fand ich ganz interessant, weil das existiert noch und das halten wir auch noch durchaus in Ehren. Äh, es fängt natürlich an, so zu verfallen und ich glaube, da ist auch eine gewisse Zusammenarbeit vielleicht in dem Fall angedacht, wo man sich darüber nachdenken könnte, wie können wir das Erbe von Loris stolben retten, auch indem man vielleicht die Dinge, die sie angefangen hat, auch ein Stück weit nochmal wieder neu aufzugreifen. Ähm, wichtige Worte, Keywords, wie man heutzutage sagen würde, die wir hier im Prinzip Eben auch haben, ist Lore Stäubing, natürlich von dem Namensgeber der Universität Justus Liebig, spielt eine gewisse Bedeutung, ganz große Bedeutung und mit Lore Stäubing zusammen eben dann auch. Aber was natürlich hier wichtig ist, es ist global, es ist eine globale Forschung. Wir machen Agroecology, einfach mal den englischen Namen zu nennen, Agrarökologie, genau das, was Lore Stäubing eben auch angefangen hat, Klimawandel oder Climate Change. Und ich denke, was wir euch durchaus sagen können, wir haben die Partner durchaus zusammen vom Lore Stäubing Institut. Über Vereinten Nationen, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten, über das HLNUG, Herr Schmid hat das ja eben auch verdeutlicht. Wir haben, glaube ich, sogar, Sie hatten, glaube ich, sogar, Sie haben 30 Jahre gesagt, aber ich glaube, das war sogar noch wesentlich länger. Ich glaube, es hat zu Stäubingszeiten schon begonnen, diese ganz enge Kooperation. Ich könnte mir vorstellen, dass es keine längere Kooperation gibt als tatsächlich mit dem HLNUG. Und natürlich der Justus Liebig als Dachorganisation, über die wir das durchaus dann auch versuchen können zu etablieren. Dass man auf der einen Seite regional vielleicht versucht, was zu machen, auch dieser Umweltgedanke, dass man den auch wieder in die Öffentlichkeit hineinbringt, wie das, was wir eben auch gesehen haben bei Umweltpreis, aber auch natürlich global agiert wo man versucht, globale Probleme auch versucht, global anzugehen, wie zum Beispiel den Klimawandel. Und da brauchen wir global arbeitende Institutionen, mit denen wir dann natürlich auch vernetzt arbeiten sollten. Ja, also in dem Sinne... Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, ich gebe jetzt das Wort weiter an die beiden Wegbegleiter, zunächst Andreas Fangmeier, der uns zunächst ein bisschen was mehr erläutern wird über die wissenschaftlich, wissenschaftliche Seite, glaube ich. Ja? Also ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Liebe Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, die ich hier auch sehe, wenn es auch schon über 20 Jahre her ist. Aber es ist wieder hier zu sein. Lieber Christoph, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Es ist toll, ob ich dir die Jugendbilder von mir verzeihe, da müssen ich noch drüber nachdenken. Ein paar Vorbemerkungen. Erstens, die akribisch-geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung von Loros Werdegang. Die hast du gemacht und ich habe mich gar nicht bemüht, das überhaupt hinzukriegen, in irgendeiner Art und Weise, ähm, kann ich nicht, so gut bin ich nicht im Recherchieren. Zweite Vorbemerkung, ich finde äh, Weggefährte oder Wegbegleiter relativ hochgegriffen, was mich betrifft. Bei Lore war meine Lehrerin, meine Förderin und irgendwann auch eine Freundin und ich weiß, dass ich ziemlich stolz geschwellt war, als sie mir das Du angeboten hat. Das hat sie nicht mit jedem gemacht. Und insofern habe ich mich da schon ziemlich gebauchpinselt gefühlt. Das war ein schöner Moment, der nicht so schön im Moment war, vor zehn Jahren ähm, auf dem Friedhof die Trauerrede zu halten. Das durfte ich nämlich auch, noch, auch machen. Das war ein eher zweifelhaftes Vergnügen. Heute können wir da deutlich positiver schauen. Ähm, Dritte Vorbemerkung, ich habe so eine Art von Laudatio noch nicht gemacht, von jemandem, der nicht mehr ist und dem man in bester Erinnerung hat. Also wenn das jetzt nicht Ihren Ansprüchen genügt, dann entschuldige ich mich schon äh, im Vorfeld. Schauen wir mal, was daraus wird. Ich habe nur eine Folie, die baut sich jetzt so langsam auf. Die Bilder sind fast alle von mir. Ich glaube, eins habe ich geklaut von Joost, nämlich... Ähm, das hier aus Chile, da weiß ich nicht mehr, auf den aus, wer auf den Auslöser gedrückt hat. Aber ich darf es jetzt uns allen. Also für Copyrights dafür, ich, äh, bitte darum. Wegbegleitung, da macht man doch mal einen Weg und ich mache den Weg als Zeitachse. Ich davon nur einen kleinen Teil. Die Zeitachse habe ich so gewählt, weil es über diesen Zeitraum ungefähr wissenschaftliche Publikationen von Noro gibt. Und ich bin das erste Mal mit ihr in Berührung gekommen, ohne von ihr irgendwas zu wissen, als ich mich 1974 in Fulda habe beraten lassen, wo ich denn studieren könnte. Sie wollen was mit Umweltschutz und Umwelt machen, ne? da gehen Sie doch nach Gießen. Also auf einem Arbeitsamt in Fulda war der Ruf, dass man in Gießen was machen kann mit Umweltschutz bereits gedrungen. Fand ich ziemlich Beeindruckend, so im Nachhinein, nachdem ich gelernt habe, wie die ganze Vorgeschichte ist. Was ich jetzt gemacht habe, und auch da bin ich um Entschuldigung, ich habe einfach die verschiedenen Rubriken, die verschiedenen Aktivitäten, die ich so rekonstruieren könnte aus den Papers, aus dem, was ich weiß, aufgelistet. Und diese Auflistung ist nicht komplett, überhaupt nicht. Kann auch gar nicht, weil dann es wir morgen früh noch hier das also will ich Ihnen nicht zumuten, so lange müssen Sie mich nicht ertragen. Und Wurzelsysteme, ein paar Dinge jetzt wieder auf, die Christoph eben schon mit Zahlen und Projekten belegt hat. Wurzelsysteme war zum Beispiel eine Arbeit auf Hinsee mit dem Wurzelsystem von Strandpflanzen. Dann steht hier Heckenökologie, da kann man viel drunter verstehen. Da gibt es alles Mögliche, den Windschutz von Hecken, da gibt es den Effekt auf das Mikroklima, da gibt es den Effekt äh, auf Betauung und Tau- und Wasserhaus, das war ja auch was, was sie in ihren sehr frühen Jahren gemacht hat. Ähm, da gab es auch Hecken als Schutz vor Dreck, als Staubfänger. Immer noch hochaktuell, weil ähm, die Feinstaubproblematik ist da und wenn sie sich an solche, wie drücke ich das jetzt freundlich aus, ähm, an solche Rohrkrepiere, Entschuldigung, wie die Mooswand in Stuttgart oder Mooswände, die es auch in Tübingen gab und so, denken, da haben Leute so eine Idee aufgegriffen und sagten, ja Pflanzen könnten doch auch zur Filterung von Stäuben dienen. Muss nicht immer klappen, bei Hecken funktioniert das und Stadtvegetation und Straßen mit Leitgrün als Umweltschutzmaßnahme, mikroklimatisch und äh, pollutionmäßig ist nach wie vor ein aktuelles Thema. Sie hat das vor fast 70 Jahren drauf gehabt. Es gibt eine Reihe von Arbeiten über Bodenprozesse, ich habe das einfach mal Mineralisation genannt, ohne dass ich jetzt auf die einzelnen Papers eingehen möchte, weil ich will ja nicht so unheimlich lange reden. Es gab limnologische Arbeiten, es gab ja auch die Forschungsstation am Edersee, die sie an das Institut angegliedert hat und die lange betrieben worden ist und dann erst oder die am Nachfolger ähm, umgewandelt worden ist und dann nicht mehr zum Institut gehört. Und Sie sehen so ein bisschen an, der, an diesem Ausmaß. das ist ungefähr der Zeitraum, aus dem ich über diese Themengebiete, die eben nicht komplett sind, Publikationen gefunden habe. Dass die Arbeiten vielleicht vorher angefangen haben, ist auch klar, aber es spiegelt so ungefähr wieder, wann was war an Hauptarbeitsrichtungen. Und wie gesagt, ich habe nicht den Anspruch, alles da drauf zu haben. Ich habe auch nicht den Anspruch, jede Idee die mitgearbeitet hat, irgendwie rep zu repräsentieren. Das ist gar nicht möglich. Sie ja. hat ungeheuer viel gemacht. Wir werden das noch sehen. Die Biodiversion habe ich mal ganz fett gedruckt, weil da war sie, glaube ich, die Koryphäe in Deutschland und darüber hinaus. Egal um was es da geht, Flechten Monitoring, zur Luftverschmutzung, welches Weidegras als. Akkulationsindikator für Schwefel oder Fluor oder Schwermetalle, ähm, Tabak als Indikator für Photooxidantien, was auch immer. Da war sie führend, da hat sie jede Methoden, jede Menge Methoden etabliert. Ähm, es gibt VDI-Richtlinien, die auf Arbeiten beruhen, die hier oder von ihr entwickelt worden sind. Also da war wirklich, sie wirklich eine der Kurve. Da ja, fallen wieder zwei oder drei Namen, nein, zwei Namen ein, die in Deutschland da auch hätten konkurrent sein können, aber da war sie wirklich, wirklich stark drin. Stadtökologie hat damit zu tun, weil vieles ja auch in städtischen Ballungsgebieten stattfand. Zum Beispiel das große Projekt beim Umlandverband Frankfurt in den 70ern und darüber hinaus. Das waren Projekte, wo Monitoring gemacht worden ist, wo Hinweise gegeben worden, worden sind für Leute, die halt Städte so gestalten, dass sie freundlich sind für die Leute, ein gutes Mikroklima haben und wenig Belastung haben. Vegetationsökologische Arbeiten gibt es und da steht vor allem Chile, weil die meisten Papers zu Vegetationsökologie aus Chile sind und ich hätte das Chile eigentlich viel, viel fetter drucken müssen, weil das natürlich auch ein eins ihrer Gebiete war, wo sie immer wieder hingegangen ist und Christoph Müller hat uns ja schon erzählt, dass sie da eine Universität hatte und das spiegelt sich in den zahlreichen Kontakten wieder, das spiegelt sich darin, dass es äh, Doktoranden gibt, wo ich den einen davon, der jetzt auch gerade im Ruhestand ist, äh, gerade verpasst habe, als ich vor zwei Jahren in Chile war, leider, da war er nämlich auf einem anderen Kongress, ähm, aber das ist so, Chile ist, ist ganz wichtig, aber nicht nur, und das, hier passt, glaube ich, etwas, ich, an das ich mich erinnere, in Ihrem Büro hing eine Weltkarte mit PINs, wo Sie überall waren, und manchmal dachte ich, sie lässt besser die Pins weg und steckt nur was ein, wo sie noch nicht war. Sie ist unheimlich viel rumgekommen, sie hat unheimlich viel bereist. Und wenn jemand das Stichwort oder den, den Spruch sagt, Reisen bildet, sie hat das bewiesen. Weil sie wusste immer aus jeder Region etwas, sie kannte die Spezifika. Und auch wenn wir heute nicht so reisen können, wie wir das gerne tun würden, und wenn heute vieles virtuell mit Google Earth stattfindet, es kann nicht ersetzen, dass man vor Ort ist, dass man versteht, wie da das Klima ist, wie die Bedingungen sind, wie das ganze Umfeld ist, damit man begreift, warum wächst dort so etwas und dort so etwas, was hat die Evolution wie hervorgebracht, mit welchen Gesetzmäßigkeiten. Sie war wirklich eine Weltreisende und in den gar nicht so langen Zeiträumen oder in den Jahren, in denen ich ihr Wegbegleiter war, gab es da immer neue Pins in der Karte, das war echt beeindruckend. Ich habe leider kein Bild von der Karte, nie mich getraut, da ein im e office zu fotografieren, aber das wäre auch beeindruckend gewesen. Schadgasforschung, ein bisschen was ist schon angeklungen über die, den Schwefelwasserstoff, den, da haben wir eine ziemlich niedrige Hochstelle, weil es nämlich giftig ist, auch für uns, und die Evolution sorgt ja dafür, dass wir manchmal vor Dingen, die giftig sind, auch weglaufen können, aber das war nur eins, eins der ersten, es gibt jede Menge andere Gase, mit denen Loro Stäubing geforscht hat, über diese geforscht hat, publiziert hat, Projekte an Land gezogen hat und die Nachfolger davon in Form von Expositionsanlage, die stehen ja heute noch am Institut. Sie hat zwar noch nichts mit CO2 gemacht, aber im Prinzip ist das die gleich, das gleiche Prinzip. Ganz wichtig, damit im Zusammenhang Schwermetallforschung, auch als große Gruppe, wenn ich jetzt anfange, die ganzen Schwermetalle aufzuzählen, über die Arbeiten von ihr gibt, dann wird das auch eine längere Liste. Wir haben Gott sei Dank die Situation, dass wir inzwischen kein bleihaltiges Benzin mehr tanken, aber im Jahr 1985 hatten wir das noch. Und die Emissionen zum Beispiel an Blei, die vor allen Dingen aus dem den Kfz-Verkehr kamen, aus Benzin, die sind heute noch 2% von dem, was sie damals waren. Eine gute Entwicklung. Und wenn Sie heute am Rand einer Autobahn buddeln, das Blei geht nämlich nicht weg, weil es nicht mobil ist. Dann können Sie immer noch feststellen, dass dort viel gefahren wurde und viel Blei emittiert wurde. Ganz wichtig. Ein letztes Stichwort zu Ihren Forschungsaktivitäten: kommen noch Heideforschung, Heideökosysteme, war auch ein Schwerpunkt. Hat auch was mit Deposition zu tun, mit Stickstoffdeposition aus der Luft, was zur Vergrasung von Heideökosystemen führt. Sie hat da einige Projekte an Land gezogen. Mindestens eine Doktorandinnengeneration generation hat da sehr heftig drüber gearbeitet, es gab Symposium dazu, also auch da war sie aktiv. Jetzt kommen so ein paar Pfeile, die ich erklären muss, die sehen irgendwie mickrig aus, aber die haben auch eine Bedeutung. Sie ahnen vielleicht, was das ist, der erste hier ist der Lehrstuhl und Lohre berufen darauf. Der zweite ist Ihre Emeritierung. Jetzt würde ich Sie bitten, diesen völlig unvollständigen Überblick an Themenbereichen, den Sie bearbeitet hat, mit der zu vergleichen. Aber man muss einfach sagen, der Laden hat gebrummt, in Ihrer aktiven Zeit, aber auch noch darüber hinaus. Denn hier ist in Ruhestand gegangen, Publikationen nach dem in Mengen und auch Menschen, die für sie gearbeitet haben. Also sie war aktiv, lang, lang über den sogenannten Ruhestand hinaus. Ähm, was fällt mir dazu noch ein? Etwas kritische Bemerkungen, Nein, nicht zu ihr, sondern zu dem Umfeld, in dem sie sich bewegt hat. Wir hatten eben das Stichwort erste Professorin in Gießen. Ach. Sie ist in einer Zeit aktiv geworden oder gewesen, als Professorinnen in Deutschland noch die Ausnahme waren, jedenfalls in der BRD. Und ganz richtig hat sie gewusst, das war in der DDR anders, aber die Reputation von Wissenschaftlern in dem DDR-System bei uns war eine völlig andere. Wir hatten damals weniger als 5 Frauen auf Professorenstellen in der BRD. Wir sind heute bei gut über 20 das ist ein Fortschritt, aber das ist noch lange nicht das, wo wir hin müssten. Die Schere, zunehmender akademischer Grad und das Geschlechterverhältnis ändert sich, die haben wir nach wie vor. Also wir sind weit von dem Idealzustand entfernt. Und ich weiß, dass ich auf manchen Tagungen war, wo die Silverbeck saßen, die dann meinten, na, da kommt einer aus der Gruppe von der Steubing. die bricht in unser Territorium ein und macht Forschung, die wir doch viel besser können und ich habe das schon manchmal gemerkt. Das war feindlich, sie hat es nicht einfach gehabt, in dem wissenschaftlichen Umfeld, was Männer dominiert, Silverback dominiert war, sorry wenn ich das so sage, und sie hat das alles durchgestanden, sie hat das an sich abperlen lassen, sie hat sich nicht behören lassen, sie hat gemacht, sie hat Aktivität gezeigt, das war der Wahnsinn. Machen wir uns klar, vor wenigen Jahrzehnten haben die Frauen noch die Männer um Erlaubnis bitten müssen, zu arbeiten. Also. Sie hat in einem Umfeld gearbeitet, was deutlich, deutlich schwieriger war, als das heute ist. Und heute sind wir immer noch vom Medialzustand entfernt. Ich wollte keine Genderpolitik machen, sorry. Jetzt kommen hier so kleine Balken, die, äh, die stammen aus meinen Tagebüchern. Ich habe nämlich mal alles durchforstet, was so, wo das Stichwort Stäubig auftauchte. Und diese komischen Balken, diese blauen, die hier immer wieder auftauchen, bei dem hier weiß ich nicht, durch sage ohne Gewehr. Das waren die Mitarbeiterseminare, die das Institut unter ihrer Leitung am Edersee in Klausur durchgeführt hat. Mindestens einmal im Jahr sind wir alle zusammengekommen. Wir waren mindestens drei VW-Busse plus ein paar Privatautos. Und dann haben wir zwei, drei Tage lang Vorträge gehalten, geübt Vorträge zu halten, unsere Projekte vorgestellt, unsere Arbeiten vorgestellt, uns Kritik gestellt, und sie hat dafür gesorgt, dass das, was sie im Kopf hatte, dieses enorme Wissen, dass das auch verteilt wurde an die nachfolgenden Generationen. Hier steht mein Tagebuch Edersee, ich weiß gar nicht, ob es die Station da noch gab, das, das kann auch was Falsches sein. Dazwischen sind ein paar, wo sie auch lange nach dem Buchstand solche Seminare gemacht hat, aber am Institut, auch die waren mindestens ganztägig, und es war immer noch eine große Arbeitsgruppe, ich erinnere mich, dass hier diese Gruppe, dass wir da glaube ich mit 14 Personen immer noch waren, Leute, die darüber gearbeitet haben. Und ich habe immer bewundert, wie sie es das geschafft hat, neben, sie hat nicht nur einmal im Jahr äh, die Leute zusammengerufen, sondern wir haben regelmäßig kleine Seminare gehabt, es gab immer den Austausch, also sie hat es geschafft, einen riesen Laden, mit wirklich vielen, vielen Diplomandinnen, Diplomanten, Doktorandinnen, Doktoranden immer wieder zusammenzubringen und auch für jeden Zeit zu haben. Und manchmal in, in atemberaubender Geschwindigkeit auch Dinge zu lesen, wo es Fristen gab. Und ich weiß nicht, ob du Jost noch was erzählst von ihren Beschwerden, sie konnte nicht so gut gucken, es hat ihr wehgetan und Mühe bereitet, das hat man nie gemerkt, sie hat sich das nie anmerken lassen, sie hat das einfach gemacht. So, jetzt, ich hatte so einen Stickzettel mit ein paar Stichworten, aber ich glaube, ich habe das meiste gebracht. Was mich sehr gefreut hat, ist beim Surfen im Netz zu finden, dass es das Institut gibt. Das Loro stäubing institut ist vorgestellt worden und ich freue mich sehr, dass Loro stäubings Name hier weiterlebt. Sie hat mit Sicherheit, mit ihrer Denkweise, mit ihrem ökologischen Verständnis den Grundstein dafür gelegt, dass so etwas gemacht wird. Und dass sie da ihren Namen verewigt hat. Ich finde, Loro Stolpin war eine herausragende Wissenschaftlerin und sie war ein wirklich bemerkenswerter Mensch. Und ich bin sehr froh, dass ich eine Zeitlang Ihr Weg Gefährte in Anführungszeichen sein durfte. Danke. Meine Damen und Herren, auch von mir einen schönen Abend. Ich freue mich, dass ich ein wenig aus dem Leben von Lore Stäubing berichten darf als einer ihrer Neffen, wie ich ja äh, fälschlicherweise als Lieblingsneffe tituliert wird. Ich hoffe, Christoph du News das sofort zurück. Ich hatte es ja vorher unter Androhung von äh, körperlicher Züchtigung schon verboten, aber du hältst dich ja wieder nicht dran. Na gut. Ich hatte das Glück als einer ihrer Neffen sie über viele Jahre zu begleiten als Freund. Aber ich bin halt nur einer von vielen. Und äh, ein richtiger Neffe bin ich eigentlich auch nicht, sondern ich bin eigentlich siebten Grades mit ihr verwandt. Und Neffen wie mich gibt es noch ganz viele. Ich habe mal nachgezählt, da komme ich vielleicht noch mal kurz später ein bisschen drauf. Es gibt mindestens 60 Personen aus dem Stamm Steubing, die rumlaufen, die mit ihr ähnlich oder einige sogar noch näher verbannt sind als ich, also von wegen Ein-Neffe oder Einsamkeit, das ist gar nicht drin bei Lore Stäubing gewesen. Ich bin zwar nur 7. Grades verwandt, aber ich habe ein unschätzbares Glück gehabt. Genetiker würden mir sagen, 70. Siebzig, Grades verwandt, das, das ist überhaupt nichts. Da bist du mit 100.000 Leuten wahrscheinlich ähnlich stark verwandt. Was bringt das? Aber mein Glück war, dass ich die letzten 25 Jahre nicht nur verwandt mit ihr war, sondern befreundet war. Befreundet auch meine Familie, meine Frau, meine Kinder mit ihr. Und das war eine sehr, sehr tolle Zeit die sehr sehr befruchtend auch in vieler Richtung für uns war, vor allen Dingen eben auch als Freundin, die immer zu Rat und zur Hilfe bereitgestanden hat. Und das ist eigentlich das, worauf ich heute Abend auch basieren kann. Dieses Wissen. Ich habe mit ihr viele viele Jahre, ja wie gesagt 25 Jahre zusammen auch zum Teil geforscht und wir haben viele viele Abende und Nächte miteinander geredet, diskutiert, sie hat mir viel erzählt von früher, gerade die Feinheiten, die, die hier gar nicht ja, nach außen, die persönlichen Feinheiten, was hintersteckt hinter dem, was nach außen manchmal glänzend wirkt und wo der Mensch Lore Steubing auch andere Dinge erlebt hat, die man gar nicht so mitbekommen hat. Deswegen, der wissenschaftliche Werdegang von Lore Steubing, der ist ja heute Abend schon wirklich ausgezeichnet exzellent dokumentiert worden so genau könnte ich das gar nicht Christoph wie du das alles recherchiert hast ich müsste das wirklich fechterlich wühlen also insofern will ich jetzt doch mal versuchen so einige Facetten von dem Menschen Lore Steubing äh, mit hier zu zeigen aufzuzeigen die vielleicht nicht mehr so nicht so bekannt sind ich glaube ich hoffe ich drücke jetzt das Richtige stimmt das ja genau das hier ist ein Bild aus dem Jahre 1934 Lore war damals zwölf Jahre und sie sitzt hinten im Beiwagen bei ihren beiden Vettern, die vorne, die auf dem Motorrad sitzen, davor meine Mutter übrigens, glaube ich war bei der Hochzeit meiner Eltern und das zeigt schon, dass Damals die Beziehungen zwischen den Familien doch äh, freundschaftlich sehr eng waren, obwohl auch die ja nur, mein Vater war ja dann entsprechend auch nicht direkt dann äh, Cousin, sondern auch weit weg, aber die, das war hatte Tradition und die Familien waren wirklich sehr eng befreundet und äh, das hat sich eigentlich ein Leben lang gehalten zwischen diesen dreien, die man hier sieht. Später kamen viele Beziehungen zu anderen Verwandten, Verwandten auch dazu, wo sie intensive Beziehungen gepflegt hat, Freundschaften, gemeinsame Unternehmungen. Aber das ist etwas, was, was eigentlich schon ja, uralt war, diese Beziehung, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Bild soll eigentlich stehen, so ein bisschen für ihre unbeschwerte Jugend. Und Christoph, du hast erzählt, dass ihre Mutter Lehrerin war, ich muss, ein bisschen oder ich muss es korrigieren. Ihre Mutter war nicht Lehrerin. Ihre Mutter ist nämlich heute knapp vor 200 Jahren, kurz nach ihrer Geburt, gestorben. Es war ihre zweite Mutter. Aber das hat sie immer wieder betont. Ich habe riesiges Glück gehabt. Ich habe keine böse Schwiegermutter wie im Märchen bekommen, sondern ich habe eine liebe Schwiegermutter bekommen. Und genau das sollte man auch mal erwähnen. Die Schwiegermutter, die Stiefmutter, die Stiefmutter war diejenige, die ihr Leben lang, solange sie bei ihr war, wirklich hinter oder auch zum Teil vor ihr gestanden hat und sie unterstützt hat. Und das hat sie immer wieder hochgeschätzt. Die Jugend, die Schulzeit, es wurde schon einiges zu gesagt, endete ja 1939. Dann durfte sie zum Reichsarbeitsdienst gehen. Das war eine Zeit, da konnte sie nicht nur in der Landwirtschaft arbeiten, da hatte sie auch Aufgaben, zum Beispiel Schützengräben auszuheben. Also das waren nicht nur so lustige Dinge, sondern das war schon harte körperliche Arbeit. Ein Bild etwa aus der Zeit 38, wenn man sich vorstellen muss. Sie war ja bestimmt, wer sie kennt, körperlich nicht unbedingt jemand, der der Bäume ausreißen konnte. Aber da hat sie sich auch durchgebissen. Nach der Schulzeit begann sie dann, wie gesagt, in Berlin erst zu studieren. Und äh, aufgrund des Bombenkrieges hat sie das ja dann abbrechen müssen, aber aus dieser Zeit hat sie mir auch manches erzählt, und eins finde ich auch vielleicht ganz erwähnenswert, sie erzählte mir äh, ziemlich in den Ende der 40er Jahre, oder bevor sie wegging, äh, da war ja schon ein sehr intensiver Bombenkrieg in Berlin, es wurde ständig nachts Fliegeralarm gegeben, und sie war mit ihrer Arbeit äh, sehr stark beschäftigt, äh, und unter anderem hat sie Chlorophyll, äh, Chlorophyll äh, separiert, extrahiert und in einem Fläschchen aufbewahren, weil das nun so, die Fachleute mögen mir verzeihen, ich als einfacher Geologe habe sowas noch nie gemacht, aber das ist wahrscheinlich eine sehr, jedenfalls damals eine sehr aufwendige Aufgabe, und weil das so wertvoll war für sie, hat sie das also auch immer mit nach Hause geschleppt, und hat es nachts nicht im Labor gelassen, weil es konnten ja irgendwas, äh, Bombentreffer, und das, der Gipfel eigentlich des Ganzen ist, sie sagt, und wenn ich dann aufgrund der Sirenen, der Bombenalarm-Sirenen, aufgewacht bin, das Erste, was ich geschnappt habe, war das Fläschchen, habe es in die Tasche gesteckt und bin dann erst in den Luftschutzbunker gerannt. Also das äh, ist eigentlich, glaube ich, ganz typisch für sie. Sie ließ, verließ dann äh, ja die Heimat Berlin Richtung Greifswald, wo auch familiäre Beziehungen äh, oder Tradition schon fast dort waren, an der Universität, und von Greifswald ging sie aus nach relativ rasch nach Hiddensee, auf die dortige Forschungsstation. Da gibt es auch einige Dinge, die man vielleicht doch mal näher beleuchten sollte. Zum Beispiel erlebte sie den Einmarsch der russischen Truppen als quasi als Wächterin für die Forschungsstation. Man hatte sie ja weitgehend erstmal eingestellt, die Arbeiten, und sie sollte aufpassen, dass da nichts zerstört würde. Und sie lebte auch, ich glaube, im Gästehaus der Forschungsstation. Und. Äh, äh, das half ihr aber nichts, denn Geld gab es ja keins und ernähren musste sie sich und ihre Mutter, die dabei war. Der Vater war gegen Ende des Krieges schon gestorben. Also hat sie sich als Schafschererin und Melkerin verdient. Was sie immer voller Stolz und lustig und fröhlich erzählte. Aber die ganze Wahrheit ist eigentlich die, dass hinter, dem, hinter dieser Aktion äh, die blanke Not steckte. Sie musste irgendwo Geld oder meistens auch Naturalien verdienen, um überhaupt über, mit ihrer Mutter über die Runden zu kommen. Und was das ganz Schlimme war in dieser Zeit, das sollte man auch mal sich reflektieren, es war eigentlich eine Zeit äh, weitgehend rechtlos. Und sie hat mir viel erzählt über, über das, was sie hat, Gott ja, sei Dank nicht erleiden müssen, aber dass sie oftmals um ihr Leib und Leben fürchten musste und äh, vor, vor allen Dingen vor marodierenden Soldaten, die äh, junge Frauen gesucht haben, geflüchtet ist, hinten aus dem Fenster vom Gästehaus äh, oder sonst sich versteckt hatten eine ganze Zeit lang im Wald. Also es war eine sehr harte Zeit für sie, bei allem, äh, was sonst war. Aber diese Zeit ging natürlich auch wieder vorbei und äh, so langsam gab es wieder Dinge. Ihre Doktorarbeit, die sie ja an der Uni Greifswald schrieb, die war auch mit einigen Schwierigkeiten verbunden, Erzählte mir, dass ihre Doktormutter extra Papier besorgen musste in Greifswald, damit sie überhaupt was zu schreiben hatte, wo sie ihre Arbeit drauf schreiben konnte. Ein Unding, wenn man heute sieht, wir schmeißen gerade alles weg, kopieren es dreimal und haben immer noch was. Sie, lässt sich ja, sie ließ sich ja in ihrem Leben eigentlich nie von ihrem Ziel abbringen als Wissenschaftlerin. Ich habe hier einen Zeitungsartikel der von 1947, den sie aufgehoben hatte, der eigentlich ganz, Sie lesen, Insulanerin aus Liebe zur Wissenschaft. Ich glaube, der trifft das, was, was ihr Leben war, was ihr Lebensinhalt war. Und das, das Bild von ihr an den Apparaturen, wie sie da so uns anschaut, das ist, glaube ich, auch ganz typisch. Und was ich, was ich toll fand, war, in dem Zeitungsartikel, da hat die Redakteurin geschrieben, möchte ich gerne mal vorlesen. Als sie das erste Mal sah, stand sie barbeinig in einer der Lagunen, die sich am nordöstlichsten Teil der Ostseeinsel Hiddensee gebildet haben. Um den Hals gehängt trug sie an, einen langen, Bind, oder an langen Bindfäden einen Gummibeutel, einen Bleistift und ein Fernglas. Die muss zur Station gehören, dachte ich mir gleich und wandte mich kurz und schlossen auf sie zu. Und so machten wir unsere ersten Bekanntschaften im Wasser, Frau Dr. Lore Stäubing und ich. Ich glaube, dieses Zupackende, dieses Improvisierende, das ist auch etwas, was sie ihr ganzes Leben lang behalten hat. Und womit sie auch schon damals angefangen hat, war diese hier handgeschriebene äh, Reklame, dieses, dieses Reklameposter in Wirklichkeit so groß, äh, sie hat gleich schon wieder Vorträge gehalten. Denn das war ja schon immer, das war ihr ganzes Leben so ihr Bestreben, auch das Wissen in die Breite zu treiben. Und was finde ich am Strande? Ich weiß nicht, wie viele Besucher es angelockt hat, aber um äh, diese Zeit war es sicherlich ein Novum, dass jemand so etwas erzählt hat. Und vor allem kinderfrei, soweit Platz, <lacht> interessant. Nun ist ja eine Zeit lang dort noch geblieben, auf Hittensee ist dann aber zurückgegangen nach Greifswald und von dort aus dann nach Potsdam als Institut. Das haben wir ja schon auch mehrfach gehört. Sie war aber kein Mensch, der äh, politisch korrekt dachte und arbeitete. Sie war nicht linienkonform, regimekonform, um es damals zu sagen, und das brachte ihr dann schon in ihrer ersten Zeit in Potsdam 1953 einige Schwierigkeiten. Ich habe ein Protokoll von der Unterredung, darüber hat sie, habe ich auch mit ihr gesprochen, aber da habe ich mal etwas rausgezogen, zwei Passagen, glaube ich, sind wirklich ganz typisch für Sie. Die erste Passage ist, warum sind Sie nicht in der Gewerkschaft? Das war also ein Herr, vom, der Personalchef gewesen von der PA Potsdam. Warum sind Sie nicht in der Gewerkschaft? Und dann... Lore Stolbing, es treten dort nur Leute ein, die Schuhe und sonstige Bezugsscheine haben wollen. Der geriet natürlich in Stottern und meint, naja, sei ja heute nicht so. Also der erste Teil, würde ich sagen, ist sehr direkt und auch ganz schön kess, jemanden damit zu konfrontieren. Aber der zweite Teil, den ich mal rausgezogen habe, auf Ihre Frage, wieso und warum Sie sich nicht engagiert haben, ich halte Wissenschaft nicht für politisch, sie soll objektiv sein ich glaube, das ist ein Satz, den wir heute auch immer noch, erstens Mal immer noch aktuell, aber den man heute sicherlich vielen Leuten oder diversen Leuten mal erzählen könnte, wie sie ihre Wissenschaft und ihre Ergebnisse angehen, ob sie da vielleicht auch mal an die, an die Objektivität denken, egal welche Fachrichtung. Meine Karriere, meine Bekanntschaft mit meiner Tante Lore, wie man so schön sagt, gesagt hat, die begann aktiv Mitte im Juni, genau genommen im Juni 1953. Das war ein Zeitpunkt gar nicht so lange nach dem Gedächtnisprotokoll, was wir da gelesen haben. Und das war ein Zeitpunkt, wo sie vermutlich zum ersten Mal ganz bewusst eine Straftat begangen hat. Sie hat nämlich, weil meine Eltern mussten mein Vater sollte verhaftet werden, sie mussten mehr oder weniger über Nacht fliehen und damit es sich auffiel, wurde die Familie, die Geschwister aufgetrennt und sie hatte die, sich gleich bereit erklärt, mich von nach Westen zu bringen an der Hand. Und was hat sie genommen? Sie hat mich geschnappt und hat mich an der Hand genommen und ist mit mir von Ost nach West-Berlin rübergegangen. Wenn es erwischt worden wäre, § 8 irgendwas war das, Republik, Flucht und so weiter, dann hätte sie ihre ganze Karriere in die Tonne treten können und hätte wahrscheinlich mehr im Gefängnis gesessen die nächsten Jahre. Hat sie aber alles nicht berührt, denn ihre Solidarität, die sie immer wieder, auch im, nicht nur im, im beruflichen Sinn, sondern auch im familiären Sinn bewiesen hat, die hätte das überhaupt gar nicht erlaubt. Wahrscheinlich hat sie gar nicht daran gedacht, mal abzulehnen. Aber sie selbst ist ja wieder zurückgegangen und es war, Mitte Juni gewesen und sie erinnern sich selbst nicht. Ich auch nur indirekt, obwohl ich ja schon lebte. Der 17. Juni war wenige Tage später der Volksaufstand. Aber sie ist wieder brav zurückgegangen nach Potsdam an das Institut, nachdem sie mich da abgeliefert hat. Für sie begannen jetzt am Institut recht schwierige Jahre. Natürlich. Und da war man wohl ganz offensichtlich im Zwiespalt, sie war schon damals ja eine brillante Wissenschaftlerin, eine gute Didaktin und äh, die große Erfolge hatte und man kam nicht, eigentlich nicht um sie rum. Aber äh, sie war ja andererseits nicht regimetreu, sie war äh, nicht tragbar im wirklichen Sinne. Also was passierte? Man gab ja zwar eine Anstellung, aber gleichzeitig wurde sie von der Stasi beobachtet und auch mehrfach verhört. Sie hat mir mal erzählt, ich bin ja eigentlich gar kein Raucher, sagte sie. Aber als ich dann mal wieder verhört wurde, da habe ich das dann immer so gemacht. Ich habe dann geraucht, ich habe so getan, also ich habe eine Zigarette geraucht. Und das habe ich einfach nur gemacht als Trick, immer wenn die mir eine Frage gestellt hat, die etwas prekär waren. Dann habe ich erst mal zwei, drei Züge genommen und da hatte ich Zeit zum Überlegen und dann konnte ich antworten. Ja wie wir auch gehört haben, nach längerem Zögern aus den Stasi-Akten, sie hat es immer angefordert, sehr interessant, hochinteressant zu lesen, geht hervor, dass sie, dass sie sich die Behörden untereinander sehr schwer getan haben, sie beruflich entsprechend auch einzugruppieren. Eine Professur haben sie ja dann Anfang 57 gegeben, aber äh, da war schon, zu spät, sie hatte ja schon auch über Kontakte, dass, dass sie hier unterkommen konnte, sie schon längst entschieden, die DDR zu verlassen und äh, dann war es dann, 1957 war es dann soweit, sie war verschwunden, sie ging, sie hin, hinterließ quasi mehr oder weniger alles, ließ alles stehen und liegen und ging dann den gleichen Weg, den sie 1953 mit mir gegangen ist, von Ost nach Westberlin und dann von Westberlin aus, so ging man ja, damals wurde man ausgeflogen, glaube ich, weil es ja nicht möglich war, rauszukommen mit dem Auto, das gab es ja noch die Möglichkeit, dann bis nach Gießen, wo sie schließlich unendlich geblieben ist. Ja, das war das frustrierende Ende, erstmal der Stasi-Mitteilung. Leonore Stäubing, seit Mitte März 1957 Republik Ganz kurz und ohne sonstigen Kommentar. Faber war aber allerdings keineswegs das Ende der stasi beobachtungen für sie. Wenn man das Deckblatt sieht, was zu ihrer Stasi-Akte gehört, dann ist da ganz genau ihre, ihre Adresse in, damalige Adresse in der Landgrafenstraße, so hieß sie, eingetragen. Und äh, sie hat mir auch erzählt von einer Begebenheit, die, ja, eigentlich in das damals hineinpasst, dass sie, dass sie mal äh, mit ihrer Mutter nach Hause ging und auf einmal sei ein... Damals hatte man noch, immer noch versucht, sie zurückzubekommen, man hatte sie, glaube ich, gelockt, auch mit einer Professur. Christian, weißt du, ja, genau. Sie ist, hat natürlich nicht Ja gesagt dazu und äh, nachdem das wohl offensichtlich nicht genützt hat, war man wohl etwas frustriert, jedenfalls sagte sie, da kam auf einmal ein Auto mit großer Geschwindigkeit, fuhr auf den Bürgersteig, wir konnten uns gerade noch in einer Hauseingang retten und der fuhr weiter und wieder auf die Straße und weg. Und man hat das ja schon öfters auch im Nachgang von bei anderen, in anderen Fällen gehört, die Stasi war damals nicht zimperlich und hat dann die Leute einfach mal als Unfall getarnt, umgenietet. Ja, es war jedenfalls, ich glaube schon, sehr wahrscheinlich, dass so etwas den Hintergrund hat. Beweisen können wir es natürlich nicht. Aber sie war in Gießen und wir waren in Wiesbaden gelandet und sie hatte schon bald wieder den Kontakt zur Familie gesucht, zu meinem Vater, der ihr als Jurist der Folgezeit auch das Öfteren gute Ratschläge gegeben hat, im Übrigen auch in der schwierigen Zeit dann, bevor sie ihre Professur endgültig bekamen, da waren ja Rechtsstreitigkeiten, die sie selbst auch betrafen, da hat er sie, weiß ich, da kann ich mich als Kind noch ja auch beraten dabei. Allerdings, wie Sie auf dem Bild hier sehen, ja, ich war ja im Alter, da habe ich also nicht unbedingt jetzt als Kleiner so großes Interesse gehabt und höchstens mal, wenn sie bei Familienfeiern da waren, <lacht> habe ich gespannt, angespannt zugehört, was sie so erzählt hat von ihren fernen Reisen und was sie so treibt, aber an für sich, wie man halt in dem Alter ist, man kann das gar nicht erfassen. Als sie dann 69 endlich durchstarten konnte, aus dieser Zeit, ist ja viel berichtet heute schon, ich selbst habe sie ja erst in späteren Jahren dann, sage ich gleich was zu, dann wirklich näher kennengelernt und befreundet mit ihr. Da hat sie ein Ereignis wirklich sehr, sehr tief getroffen. Bei einem Forschungsprojekt, dem ich auch beteiligt war, tauchte eines Tages mal ein anonymes Schreiben auf bei der Uni-Verwaltung. Andreas, vielleicht, ob du dich erinnerst, zum, vielleicht dran, dass sie Gelder aus dem Fonds, aus dem aus, für das Forschungsprojekt für ihre eigenen Zwecke verwendet hätte, äh, illegal. Und das hat sie also unheimlich getroffen. Das kann man, sie hatte natürlich Contenance, äh, Wahrscheinlich haben das die Außenstehenden gar nicht so mitgekriegt, aber ich weiß, sie war, sie war völlig aufgewühlt. Äh, eigentlich ist das ja etwas, was man umso eins wird sagen, komm, Ablage P, Papierkorb, äh, so ein Anni schreiben. da war es irgendjemand, der hat einen Frust geschoben und hat sowas, aber gut, die Univerwaltung musste pro forma sie dazu befragen und äh, hat ihr auch gleich signalisiert, das hat überhaupt keinerlei Gründe, aber es hat sie sehr, sehr getroffen, solche Ereignisse, denn äh, Jemand, der, wie ich sicher weiß, äh, und die mit ihr früher zusammengearbeitet haben, werden das sicherlich auch bestätigen können, sie ist jemand gewesen, die meistens aus Forschungsgeldern für sich selbst quasi gar nichts genommen hat, obwohl das ja eigentlich ihr, ihr Recht gewesen wäre, sei es, sei es Tagegelder, sei es sonst was, sondern sie hat oft, das hat sie eh selbst bezahlt, aber sie hat auch, wenn Gelder noch mal fehlten für das eine oder andere in dem Projekt, hat sie das aus eigener Tasche bezahlt. Also genau umgekehrt der Fall. Und als ich mal äh, Sie darauf angesprochen habe, warum Sie denn, wie Sie dazu käme, mit dem Geld und so weiter, sagte sie, weißt du, die, das Institut, das ist sowas wie eine Familie für mich. Und äh, sie war ja auch wirklich unheimlich engagiert, auch persönlich. Und außerdem sagte sie, mein Gehalt kommt aus der Pflanzenökologie, also kann auch ruhig mal ein Teil wieder da zurückgehen. Das war ihre Einstellung, das, das ich glaube Toll. Die Fachleute unter Ihnen werden alle wissen, was das ist. Für die Nicht-Fachleute sei so es erklärt, das sind Saugkerzen. Saugkerzen, mit denen man den Pflanzen, den Bäumen und ihren Wurzeln quasi das Wasser nicht abgräbt, sondern absaugt. Also in Konkurrenz tritt. Und das war 1985, da näherten wir uns wirklich an, fachlich an. Ich war schon Geologe geworden zu der Zeit, sie war Botanikerin, wir näherten uns, ich von unten, sie von oben an, sie über das Wurzelwerk und haben ein Forschungsprojekt, ein gemeinsames Forschungsprojekt über Urankontamination und Mobilisierung und so weiter äh, durchgeführt. Das war ein BMFT-Projekt, hochinteressant, mit tollen Ergebnissen und vor allen Dingen ich äh, als kleiner Geologe, stand auf einmal gegen einen Trupp Biologinnen, die viel wussten und einen, zum Zeitweise noch einen Physiker, der von der Seite was beitragte. Und das hat mir unheimlich viel gebracht, denn ich habe äh, wichtige Denkansätze, gerade das Interdisziplinäre, was sie ja verfolgt hat, das äh, hat sie da voll mit reingebracht und das äh, habe ich verinnerlicht eigentlich. Und auch die Herangehensweise, die sie immer hatte, ein Problem, die Fragestellung, äh, gar erste erst zu fragen, ob es geht, sondern wie es geht. Also dieses lösungsorientierte. Auch das war, glaube ich, typisch für Sie. Und die, das Produkt dieser, dieses gemeinsamen Projektes war eine gemeinsame, oder eine Publikation, eine gemeinsame, und ich glaube, ich bin der einzige Verwandte auch gewesen, wenn man schon mal den Neffen hervorhebt, der jemals mit ihr wissenschaftlich publiziert hat. In äh, den folgenden Jahren... Als sie dann emeritiert wurde, war sie ja unglaublich aktiv. Ich habe das eigentlich sehr hautnah miterlebt. Ich war auch mehrfach mit ihr in Chile und äh, immer ihre Berichte gehört, gesehen und ihre vielen Aktivitäten. Ein Grund war auch, dass sie nach 89 viel ins Ausland ist, äh, da sagt, ich möchte erstmal weg, Distanz vom Institut haben. Nicht, dass mein Nachfolger meint, ich würde ihm irgendwie belehren wollen oder in, in, in das Ganze eingreifen wollen. Also so war ihre Überlegung gewesen, warum sie da auch, jedenfalls war das mit einer eine Denkweise, die sie veranlasst hat, da woanders auch viel zu arbeiten. Andreas, du sagst zwar, dass die, dass die Arbeitsgruppen und so weiter trotzdem noch weiterleben, klar, aber ihr Hauptaugenmerk lag eben auch viel in, viel in Chile und aus der Zeit hat sie eben auch viele Freunde äh, bis zuletzt gehabt, die sich heute auch immer noch sehr gerne an sie erinnern. Aus, aus dieser Zeit äh, möchte ich vielleicht mal zwei typische Episoden berichten über zwei Dinge. Es war damals ja äh, noch gar nicht so weit verbreitet, dass man einen Computer hatte. Ähm, vor allen Dingen die ältere Generation hatte überhaupt keinen Zugang dazu. Und äh, ja, macht das mal, ihr Jungen und so, und ich mache noch mit der Schreibmaschine weiter, aber äh, das wäre natürlich wieder untypisch gewesen für, für Lore Stolbing, denn... Äh, Sowas so was reizte sie ja immer, das äh, herausforderungen und Bange machen galt ja bei ihr überhaupt schon nicht. Sie hatte schon länger bei mir immer fasziniert auf den, auf den Rechner geguckt und was man tolles mitmachen kann und überhaupt und so und Ende 92 war es dann soweit, nee, also ja, ich will jetzt auch so ein Ding haben und dann musste auf, von jetzt auf gleich, musste was eingekauft, musste eins besorgt werden und mit einem mit einer Bienen, mit einem Bienenfleiß und einer Zähigkeit hat sie sich innerhalb kurzer Zeit so weit reingearbeitet, dass sie wirklich damit schreiben konnte, dass sie damit halbwegs umgehen konnte und ihre ganzen Arbeiten, die sie ja die ganze Zeit noch, wir haben es gerade gehört, verfasst hat, weitgehend selbst dann auch auf dem Rechner schreiben können. Es kam dann nur ab und zu mal vor, dass sie dann irgendwann anrief und, und sagte, ja, hör mal zu, das Biest, das macht mal wieder nichts, was ist denn los? war eigentlich eine sehr qualifizierte Problembeschreibung, das Biest macht nichts. Aber äh, nichtsdestotrotz, wir haben das meistens am Telefon geklärt, äh, sie hat wahrscheinlich irgendeine Kontrolltaste meistens und irgendwas noch dazu gedrückt und dann war natürlich lahmgelegt, der arme Rechner, aber es ging dann immer weiter und äh, war wieder froh. Wenn es dann keine Lösung gab, weil ich auch keine Ahnung hatte, ich meine, wie gesagt, ich bin ja auch nur einfacher Geologe und kein Informatiker, dann äh, habe ich dann meistens einen Neffen von ihr achten Grades angerufen und der konnte ihr dann sicherlich helfen. Gell? <lacht> da sitzt er. Ein Neffe achten Grades, ja. Ähm, die andere Sache ist die, sie hat äh, aufgrund ihrer Erfahrung in äh, Chile, in Südamerika, ähm, gesagt, immer, also da muss unbedingt mal ein anständiges Lehrbuch eins, äh, wo, was den Belangen dieser der Ausbildung der, der Studenten dort, der Studierenden, sagt man heute, entspricht, mal geschrieben werden. Und da sie ja sehr gut Spanisch sprach und schrieb auch, hat sie sich mit zwei ihrer chilenischen Schüler, mit dem Roberto Godoy, der schon öfters ja auch hier war, auch hier studiert hat, Mirena Alberto, weiß ich nicht, Andreas, hat sie hier studiert? Ich glaube nicht, gell? Ja, ja, ich weiß es nicht. Jedenfalls, Roberto war ja, hat ja auch hier studiert mit denen beiden, hat es zusammengetan und die haben begonnen, ein Lehrbuch für äh, Ökologie auf Spanisch zu schreiben. Quasi ein, ein Feldbuch, wie man es dort braucht. Ähm, ohne Frage, dass ihr das Ganze natürlich äh, nicht schnell genug ging mit ihren beiden Partnern, die sie hatte. Südamerikanische Geschwindigkeit ist meistens etwas anderes als deutsche. Und vor allem Dingen bei ihr, die alles immer stringent durchziehen musste. Und äh, sie war schon manchmal ein bisschen verzweifelt, weil alles so lange dauerte. Und zu allem Unglück kam dann eines Tages noch dazu, dass sie einen Herzinfarkt erlitt. Und da war sie nun einige Zeit ans Krankenhaus gebunden. Und äh, nach wenigen Tagen, als es einigermaßen wieder aufging und sie verlegt wurde, da wollte sie natürlich sofort weiterschreiben, weil das Buch musste ja fertig werden, ist ja klar. Und äh, der Arzt hat es aber strikt abgelehnt. Er hat gesagt, nee, also hier im Krankenbett nichts. Äh, sie warten, bis Sie gesund sind. Ja, ich bin dann weg, sie hat es mir geberichtet Drei Tage später rief sie an, bring mir doch mal den Rechner. Da ich, was? Darf es doch nicht. Doch, doch, da hat sie in voller, voller Freude. Der Arzt hat aufgegeben. Ja. Er meint, er kann mich ja doch nicht vom Arbeiten abhalten. Womit er natürlich nicht Unrecht hatte, Sie hat, auf jeden Fall. Also musste dann Roberto, der ankam für Endabsprechung, der musste jeden Tag ins Krankenhaus gehen und war abends immer fix und fertig. Sagt ja, Selbst im Krankenbett noch eine Dynamik, also ist unglaublich. Jo, das Bild, was jetzt kommt, ist quasi daraus erwachsen. Wir haben es in klein gesehen vorhin. Äh, als das Buch fertig wurde, das war 1001, Ende 2001, Anfang 2002 und ihr, 90. ihr 80. Geburtstag stand ja auch vor der Tür. Da hat sie kurz entschlossen ihre Schüler ähm, gefragt, wer von euch kommt denn mit nach Chile? Wir fliegen hin äh, und äh, feiern über Silvester und äh, das neue Buch ist da und feiern schon mal meinen Geburtstag vor. Und da hat sich auch eine ganz schöne Gruppe zusammengetan. Ich weiß gar nicht, ob alle drauf sind, wahrscheinlich fehlt noch der ein oder andere einer steht auch hinter der Kamera, jedenfalls war das eine ganz tolle Sache, das Buch wurde präsentiert, wir haben eine ja, Rundreise, kann man jetzt schon fast gar nicht mehr sagen, es war wie immer bei ihr, es artete in Exkursion aus, es wurden die ihre dortigen Schüler, ehemaligen Schüler, sie hat ja sehr viele Schüler natürlich an allen Ecken und Enden engagiert, die uns dann führen mussten, ökologische, oder biologisch im weitesten Sinne Führung geben, für die verschiedenen Naturgebiete. Das ging, das ging gar nicht ohne Wissenschaft bei ihr, so wie ich das sehe, so wie ich sie kennengelernt habe. Das war eigentlich, wenn ich das so betrachte, etwas, was ihre Art im Umgang mit ihren Studenten, mit ihren Schülerinnen und Schülern, schon deutlich charakterisiert. Sie fühlte sich für sie verantwortlich. Sie war nicht nur die Doktormutter im weitesten Sinne, sondern darüber hinaus auch. Sie hat also den Werdegang, der Werdegang der, Viele von ihren, von ihren Ehemaligen hat sie immer voller Interesse verfolgt, sie hat mir viel davon erzählt, auch immer, oh, der Andreas, der hat, macht jetzt das und macht das und so weiter, oder der, egal wer, ich kannte ja mittlerweile dann auch, habe ich Gott sei Dank auch viele von, von ihren Doktoranden kennengelernt und, und sie war immer hoch erfreut, wenn sich auch mal einer gemeldet hat oder gar mal zu Besuch kam. Also das, das war für sie schon, wie sie gesagt hat, das war eigentlich mehr ihre Familie als, als ein Institut. Aber auch äh, Lore Steubing alterte ein wenig, muss um mal so zu sagen. Das heißt, äh, sie war zwar geistig immer fit, aber naja, körperlich merkte man es ja manchmal an. Obwohl, wurde ja vorhin schon mal angedeutet, ähm, als sie schließlich dann starb, habe ich dann alles ja mitgekriegt, zwangsläufig in den Ärzteakten, was sie für Krankheiten hatte, die man ihr aber, die sie gar nicht gezeigt hat. Und ich, ich wage zu behaupten, sie hat wirklich Krankheiten für, für drei Leute gehabt. Also, es war mit dem Sehen. Es war, Sie hatte einen Kreislauf von weit über 200. Und wenn Sie dann, das erzählen Sie mal, ja, da kam der Arzt rein und mit Gottes Willen hat die Schwester herbeigerufen. Und er hat gesagt, oh, wir müssen, wir müssen. Und er sagte, ach, hat sie gesagt, machen Sie mal langsam, ich habe immer so. Und regen sie mal, nun regen Sie sich mal nicht auf, hat sie zum Arzt gesagt. Ich habe immer so einen hohen Blutdruck. Damit lebte sie, aber sie hat noch viele, viele Kleinigkeiten gehabt. Das ist wahr, es ist schon bewundernswert, mit welcher, mit welcher Stärke, mit welcher, mit, welcher, mit welcher inneren Kraft sie das alles getragen hat. Und immer nach vorne und immer eigentlich, so wie ich sie erlebt habe, immer naja, positiv gedacht und alles andere ausgeschaltet. das bleibt nach, zu Hause. Wer allerdings annimmt, Lore Steubing war in ihrem Leben nur fokussiert auf die Wissenschaft der gewaltig. Sie ist ja aufgewachsen in einem Juristenhaus, ihre Mutter, ihre richtige Mutter, war musikalisch sehr begabt, sie war Sängerin gewesen auch, also Opern, Ernsthafte Sängerin nicht. Das heißt, das Publikum, was zu Hause verkehrte, war auch so geschnitten, dass sie da schon sehr, sehr viele Leute kennengelernt hat, die etwas zu erzählen hatten oder ihr, ihr zu geben hatten. Das hat sie mir auch viel erzählt, wer dort alles ein- und ausgegangen ist. Das heißt, sie war auch nicht nur wissenschaft naturwissenschaftlich hoch interessiert, sondern sie war auch, geistig, musisch sehr interessiert. und Sie hat äh, viel klassische Literatur äh, gelesen, klassische Musik auch. Sie ist äh, Theaterbesuche, hat sie, wenn möglich, nicht ausgelassen. Zur Entspannung spielte sie zum Beispiel Klavier. Wer hätte das geglaubt? Ja. Und als sie dann etwas älter wurde und mehr Zeit hatte, dann fing sie auch an, sich mehr um die Kontakte zu der weit verzweigten Stäubing familie zu kümmern wozu ich ja auch gehöre. Und das war ihr dann auch ganz wichtig, dafür nahm sie dann Fahrten auf, quer durch Deutschland, die einen wohnten in Hamburg, die anderen in München, welche in Dortmund, welche in Berlin, macht nichts, sie hat sie besucht, sie hat die Kontakte gepflegt und ein ganz besonderes Anliegen, das, das kam immer wieder ganz klar raus, war, das, dass sie den Kontakt mit den Jungen aufgesucht hat, dass sie gesagt hat, Mensch, die Jungen, die müssen doch raus, egal was sie, äh, was sie studieren und hat, hat dieses, äh, dieses Ansehen hat sie auch äh, in vielen Fällen aktiv sogar unterstützt. Äh, einer von den Jungen ist äh, sogar in ihre Fußstapfen, zumindest mal beruflich in ihre Fußstapfen, ihre richtigen sind wahrscheinlich zu groß für ihn, ohne ihm zu nahe zu treten, getreten und äh, ist auch Biologe geworden und musste natürlich auch, man sieht es hier äh, zwangsläufig mal in Valdivia in Chile studieren, ein Semester, das ist hier ein Bild, wo sie auf dem Lago Grey äh, unten in Patagonien äh, mit ihm zusammen auf einem Schlauchboot fährt, soweit ich sehe. Das heißt also, sie war, sie war auch in ihrem privaten, in ihrem Familienleben, äh, familiären Umfeld jemand, der einerseits natürlich sehr, sehr, beliebt war, das kann man wirklich sagen. Schon allein, ich sagte vorhin, weit über 60 äh, sind in der sogenannten Neffengeneration für Sie und alle, alle, aber auch alle, haben zu ihr Tante Lore gesagt. Das heißt ja auch, also so, so schlecht kann Ihr Ansehen nicht gewesen sein, wenn Sie als diese Institution auch gesehen haben. Und jetzt möchte ich Ihnen noch eine Seite von Lore Stolbing näher bringen, die man nicht unbedingt für ihr erwartet hat, nämlich das war das große Interesse an Familiengeschichte. Sie da vorhin wurde schon gesprochen, äh, Christoph, du hast das gesagt. Man muss sich besinnen auf das, auf das Alter, das bringt's auch. Und das hat sie, was ihre, unsere Familie betrifft, auch sehr intensiv gemacht. Sie wurde, wusste da sehr viel und hat auch äh, selbst mit mir zusammen, die ich mich auch interessiere, sehr viel geforscht und zum Beispiel hat sie initiiert, zwei Stäubing-Familientreffen, in, eins in Herborn und eins in Dietz. Da kamen also aus ganz Deutschland auf einmal Leute zusammen, die sich nicht kannten. Das war natürlich wieder der Kitzel für sie, Leute zusammenzubringen äh, auf irgendeine Weise, die vielleicht dann auf Freundschaften stießen, die sich vorher gar nicht kannten. Und das führte dann auch dazu, diese Aktivität gerade in Dietz, dass die dass die Stadt Dietz äh, an sie rantrat, ob sie nicht mal eine Sonderausstellung zu unserem, ihrem, altvorderen Johann Hermann Stäubing konzipieren konnte. Deswegen das Bild hier. Da steht sie, wir haben das dann zusammen gemacht. Ähm, es war eine ganz tolle Sache, tolle Zusammenarbeit in der Richtung mit mir. 2008, äh, hier stehen, ganz rechts ist der Bürgermeister, Max einer hieß er, glaube ich, und die anderen Vier sind jeweils Vertreter aus verschiedenen stäubigen Zweigen, die dann bei der, bei der Öffnung dabei waren. Hat viel Spaß gemacht. Tja, wer hätte das gedacht? Aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, hat das ja auch wieder mit Wurzeln zu tun. Und da wären wir fast wieder bei ihrer Doktorarbeit und wären dann vielleicht auf so einem Feld, das diesmal nicht Pflanzenökologie ist, sondern vielleicht Humanbotanik, könnte man sagen. Das sind also die Wurzeln, die sie gesucht hat. Jo, vor genau, ziemlich genau zehn Jahren, das ist ein Monat vor einem Monat her jetzt, wäre es gewesen, äh, ist sie gestorben, also einen Monat vor ihrem 90. Geburtstag. Loris Stolbing war aber eigentlich unverwüstbar, würde man fast sagen, und äh, eigentlich wäre sie, wäre man fast geneigt zu sagen, unkaputtbar, wenn sie nicht diesen, diesen blöden, wirklich blöden Unfall im Zug gehabt hätte, der, der schließlich als Folge dann zu ihrem Tod geführt hat. Was nämlich bereits war, 90. Geburtstag, oh je, da, kommt ja die ganze, da muss sie, kommen alle Leute und sie muss wieder Hände schütteln und begrüßen, ach nee, und sie steht im Mittelpunkt, mochte sie eigentlich auch nicht so gerne was machen. Und da kam ganz schnell der Vorschlag, Mensch, wir könnten doch nochmal nach Namibia fahren und deinen 90. Geburtstag dort feiern. Gesagt, getan, sie war begeistert, war alles gebucht, Hotels gebucht, Flug gebucht, Auto reserviert, Route ausgearbeitet und, und sie war ach, schon ganz begeistert, denn wir waren ja ein paar Jahre vorher dort gewesen und äh, während dieser Fahrt war es dann so, ich konnte, also wir waren ja zu zweit dort, äh, also nicht in der Reisegruppe, sondern wir selbst, ich als Geologe war ich oft dort, kannte mich, also, kannte mich gut aus und ich würde sagen, gefühlt keine 500 Meter konnte ich an einem Stück fahren, bis sie wieder sagt, nein, halt, halt, da ist eine Pflanze. Das war natürlich für sie ein El Dorado, das war eine der Weltgegenden, die sie nicht kannte. Und deswegen war sie sofort von der Idee begeistert, zu sagen, ja, wir verbringen meinen 90. Geburtstag in Chile. Tja, leider ist nicht mehr dazu gekommen. Vier Wochen davor ist sie leider gestorben. Aber sie ist zwar gestorben und leider können wir nicht mit ihr feiern, aber passend, glaube ich, zu dem heutigen Tag, zu ihrem Geburtstag, ein Bild von ihr und mir mit einem Gläschen Sekt auf einer Düne in Namibia, direkt am Atlantik, wo wir uns zuprosten und ich bin sicher, sie hätte heute gerne mit uns allen zugeprostet, aber leider geht es ja nicht mehr. Dankeschön. Wunderschönen guten Abend. Es ist spät geworden, aber äh, ich freue mich wirklich sehr, dass ich Ihnen noch die Ausstellung vorstellen kann und ich verspreche, es wird nicht sehr lange dauern. Also... Ich möchte Ihnen ein Produkt vorstellen, das in den letzten Wochen und Monaten anlässlich des heutigen 100. Geburtstags von Lore Stolbing entstanden ist. Eine erste größere Ausstellung zu ihrer Person, ihrem Leben und natürlich ihren Leistungen. Die Ausstellung ist ermöglicht worden vom HLNUG mit einer sehr klaren Absicht, nämlich bei Veranstaltungen darstellen zu können, wer die Namensgeberin des Loris Stolbingen Institutes ist. Und wir vom Institut für Biologiedidaktik haben das sehr gerne in Wort und Tat und Bild umgesetzt, weil wir uns seit geraumer Zeit mit dieser außergewöhnlichen Wissenschaftlerin beschäftigt haben und dabei eben wirklich ein ganz großes Potenzial ähm, wahrgenommen haben, das sich entfaltet, wenn man dieser Wissenschaftlerin wieder ein öffentliches Gesicht gibt. Wir haben ihre Biografie jungen Studierenden der Biologie vorgestellt. Wir waren mit ihnen auf Spurensuche, haben Zeitzeuginnen und Zeitzeugen befragt. Herrn Fangmeier zum Beispiel, Joost Hanekker war uns per Zoom zugeschaltet. Wir haben auch einige Schülerinnen ihrer Schülerinnen tatsächlich gefunden. Und ähm, diese jungen Leute, mit denen wir da gearbeitet haben, haben sich ein Bild machen können. Und wir haben sie auch gefragt, wenn ihr euch mit dieser Person beschäftigt, die für diese jungen Leute ja schon eine historische Figur ist eigentlich, welche Bedeutung bekommt sie eigentlich für euch? Und ähm, die Antworten waren sehr vielfältig. In den Gesprächen wurde erstmal klar, sie bekommt eine, eine äh, dreidimensionale oder sie wird eine dreidimensionale Figur, also sie wird plastischer ähm, und sie ist für diese jungen Leute, mit denen wir daran gearbeitet haben, tatsächlich ähm, eine Quelle von Inspiration und Identität. Also man, das war unheimlich toll zu sehen, wie sie am Anfang diese jungen Menschen erstmal mit verschränkten Händen, da saß, Armen da saßen und sagten, ja warum sollen wir uns überhaupt als Biologen mit einer Figur beschäftigen und dann... Ähm, in dem Prozess gemerkt haben, welche Widerstände diese Frau überwunden hat und äh, wie unerschrocken sie tatsächlich war. Und äh, insofern ist Lore Stäubing tatsächlich so was wie Rückenwind für diese jungen Leute geworden. Das war toll zu beobachten. Warum erscheint es also wesentlich, uns mit Lore Stäubing zu beschäftigen? Für mich als Umwelthistorikerin ist das erstmal so, dass in diese Biografie 20, die, die ganze Geschichte des 20. Jahrhunderts eingeschrieben ist. Also ganz verschiedene Gesellschaftssysteme, Weimarer Republik, das nationalsozialistische Regime, die junge DDR, der Kalte Krieg, die BRD, die Wiedervereinigung, also eine unglaubliche Bandbreite, die diese Biografie geprägt hat, aber auch eben in wissenschaftlicher Hinsicht spiegelt sich in dieser Lebensgeschichte spiegeln sich darin so viele fundamentale Veränderungen wieder, ähm, auch, auch hinsichtlich dessen, was, was Wissenschaft überhaupt bedeutet, wofür sie gebraucht wird, welche Ansprüche an sie gestellt werden ähm, und welche Impulse sie geben kann. Loris Stäubing gehörte zu einer wissenschaftlichen Avantgarde, kann man tatsächlich sagen. Sie interessierte sich für ein Forschungsfeld, die Ökologie, die eben eigentlich noch im Entstehen begriffen war und ähm, dass dieses Forschungsfeld in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts eine gesellschaftliche Relevanz bekam, mit der zunächst überhaupt nicht zu rechnen war. In dieser Biografie stecken jenseits der individuellen Besonderheiten eben auch einige elementare wissenschaftliche Grundtugenden und ähm, die sind nach wie vor gültig und ähm, wir können sie wirklich für die Ermutigung und Motivierung, äh, Motivierung junger Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler dringend gebrauchen. Ähm, das sind zum einen die Neugier und ein wirklich unbändiger Forschungsdrang, das ist jetzt, glaube ich, sehr deutlich geworden, es ist eine Unbeirrbarkeit und Beharrlichkeit, die Lore Steubing als Frau und dann nochmal doppelt schwer als Frau aus der DDR hier in Gießen ganz anders beweisen musste als ihre männlichen Kollegen. Sie hatte eine unglaubliche Leidenschaft für den Gegenstand. Sie war eine Meisterin der Vernetzung und sie hat immer Bezug genommen auf das echte Leben. Und All das verkörpert Lore Steubing, und wir möchten das jetzt auch in neuen Formaten weitertragen und sichtbar machen und hörbar und dank der sehr großzügigen Unterstützung des Büros für Gleichstellung, können wir das in den nächsten zwei Jahren mit Studierenden tatsächlich auch realisieren. Also wir hoffen, dass wir in nicht allzu langer Zeit dann auch Podcasts und vielleicht sogar Insta-Auftritte ähm, entstehen lassen können. Vielleicht gibt es auch eine Lore Stäubing-Stadtexpedition, weil es wirklich in dieser Stadt auch so konkrete, spannende Orte gibt, wo sie gewirkt hat und wo man sehr viel über sie und mit ihr eigentlich lernen kann. Eins ist jedenfalls klar, äh, Lore Stolbring steht eben auch für Weiterentwicklung und Kooperation und Neugier und es lohnt sich für uns alle, wenn sie präsent bleibt. Gut, ähm, zur Ausstellung, ähm, das ist sozusagen der Ursprung äh, oder der, der Anlass dafür gewesen. Wir möchten Ihr Bild zeigen und es sind äh, zwei Bilder, die ich besonders faszinierend fand und die das sehr, sehr gut auf den Punkt bringen. Das ist diese enorme Bewegungskraft und Energie, die sich in ihr bald hier sehr schön dargestellt, durch eine ganze Bande ihrer Studierenden kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie als Dozentin auf Exkursion mit ihnen war, dann haben wir hier zum Beispiel dieses Bild, was Sie auch schon gesehen haben, diese, diese junge Frau, die sich wirklich ganz vertieft und ganz konzentriert. Ähm, noch ein Motiv scheint uns ganz wichtig, ihre Begeisterung für das Feld, das freie Feld, das Labor unter freiem Himmel. Ähm, und ähm, dieser, dieser Forscherdrang war eben wirklich immer präsent. Und äh, wie es Jules hannecke so anschaulich beschrieben hat in einem, einem Gespräch mit uns, wenn man mit ihr unterwegs war, Sie haben das eben schon geschildert, muss man dauernd stehen bleiben, weil es dauernd irgendwas zu dokumentieren gab und es musste näher in Augenschein genommen werden und dann mussten die Zusammenhänge erörtert werden. Also auch bei allem, was sie tat, immer mit einer großen Ernsthaftigkeit und, und auch akademischer Konzentration. Loris Steubing war immer auch eine großartige Netzwerkerin oder wie es ein Zeitzeuger ausdrückte, sie kannte immer irgendjemanden. Sie brachte Menschen zusammen, die voneinander profitierten, sie zeigte den Menschen, mit denen sie zusammenarbeitete, ihre Wertschätzung und sie konnte Feste feiern, Gesellschaften genießen und Freundschaften pflegen und wir haben auf den mehreren Bildern heute Abend Bierfässchen im Hintergrund gesehen, ist mir aufgefallen. Wie setzt man diese Aspekte in einer sechs Tafelausstellung um? Das war sozusagen der Umfang, der möglich war. Für kondensierte Texte braucht man eine kluge Grafik. Christian Bruzell hat es für uns übernommen. Das Format der Tafeln, die auf Staffeln stehen, kommt schon recht nah an die Arbeitsweise von Lore Stolbing ran. Also diese Staffeln sind transportierbar, sie sind leicht und ähm, sind auch noch auf Pappe gedrückt, äh, gedruckt. Also wir können sie irgendwann wieder kompostieren. Auch das ist nachhaltig, dicht am Material. Diese Tafeln haben grundsätzlich natürlich auch für Lore Stäubing eine besondere Bedeutung gehabt. Ich komme gleich nochmal dazu. Sie hat, das haben wir von gehört, war ganz, ganz viel für die... Ähm, Wissenschaft der, der Bioindikationen geleistet und diese Tafeln erinnern ein Stückchen auch an die Tafeln, die sie entwickelt hat, um eben Luftverschmutzung zu, ähm, zu erstellen. Ähm, so ungefähr sieht das Design aus. Wir haben uns für ein sehr, ganz leichtes, äh, schlichtes Design äh, entschieden und äh, nach dieser Eingangstafel, die eben, wie Sie schon gehört haben, auf die, die Formel kommt eine Menge an Energie, die hat sie einfach ausgezeichnet. Geben wir dann einen Überblick über ihre Station von Hamm-Westfalen über äh, Berlin-Greifswald-Hinsee, dann nach Gießen und danach eigentlich in die ganze Welt, so kann man sagen. Ähm, und dann haben wir quasi vier Sonden gelegt in dieses forschende Leben und Schwerpunkte für Stäubingsmotivation und Wirken gesetzt. Das heißt, erstmal den Forschungsfunger stillen, Wissen verbreiten, Infrastrukturen schaffen und Umweltwissenschaften vernetzen. Und diese Ausstellung wird Loris Stolbing, hoffen wir sehr, noch ein Stück sichtbarer machen. Sie wird diese Forschungspersönlichkeit einem größeren Publikum vorstellen und sie wird reisen, wenn auch nicht so weit und ausschweifend wie Loris Stolbing selbst. Wir freuen uns sehr auf Ihre Resonanz. Wir möchten Sie einladen, die sich direkt anzuschauen. Sie müssen aus dem Gebäude raus in das nächste und auf dem Heimweg quasi können Sie sich diese Tafeln dann nochmal live und in Farbe anschauen. Erstmal vielen Dank. Nochmals ganz herzlichen Dank an alle Redner. Ähm ich denke, ich muss diese keine langen Worte mehr finden, wir haben eine faszinierende Persönlichkeit kennengelernt. Das ist jetzt nicht nur eine Rückschau gewesen, sondern es ist letztendlich auch irgendwas, was wir in die Zukunft mitnehmen können. Und ich denke, wir können von ihr lernen und ich ähm, ja, hoffe, dass auch mit der Ausstellung, dass das nachher zum Ausdruck kommt. Ähm, ja, ich möchte allen danken, auch der Presse, die da war, ich glaube der eine oder andere hat ja gesehen, wie es wurden auch Bilder gemacht. Und natürlich meinen Mitarbeitern möchte ich auch ganz herzlich danken für die ganzen Vorbereitungen, die wir hier hatten. Ja, insgesamt hoffe ich, dass es eine, ja für jeden eine gelungene Veranstaltung war und ja so am 150. treffen wir uns dann hier wieder. Ja, also wie die Frau Webse eben schon gesagt hat, die Ausstellung ist tatsächlich zu besichtigen und zwar einfach hier rausgehen, den Schildern folgen und dann, denke ich, sieht man das schon. Ja? Also ganz herzlichen Dank für alle, die da waren, für diejenigen, die es auch live zugehört haben, beziehungsweise die es im Nachhinein auch dann äh, hören und guten Nachhauseweg. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.